So. so. Sind alle damit einverstanden, dass gestreamt wird und aufgezeichnet wird? Ja. Okay, wunderbar. Sind ja, äh, alle damit einverstanden, dass ich die Versammlungszeitung mache? Wir brauchen ein Protokoll, jeden. Ja, kann ich machen. Ich okay. noch das Protokoll. Danke. Okay, wir haben, wir haben Mittwoch, den 8. Januar. 2014, es ist 9.32 Uhr, Kreis Stammtisch. Ich äh, begrüße alle Leute, die da sind. So, ähm, Vorstellungsrunde braucht man glaube ich nicht, weil ich meine, alle Leute, die am 30. Ja. sind, sind schon mal da. Du warst auch schon ein paar Mal da. Okay. Dann gehen wir mal direkt zu den Berichten. Haben wir was aus Düren zu berichten? Ich höre nichts aus Düren. Okay, ist wahrscheinlich auch jetzt nach den Verhandlungen wird das, das ist ja sehr genau. Der ja. gleiche sein, ich jetzt. Also ich weiß nur, was auf der Mailingliste vom Thomas Parteikon ist hier für Düren doch eine neue Initiative geplant ist wegen Breitbandkabelausbau. Das ja, da ist, noch nicht ist nicht neu. Die ist, ja, ist bis zwei Jahre alt. Die, ist die, die entstanden, ja. denke ich, in den Das Kommt aber glaube ich, später. Also ja, noch ich ja, ja, gucken wir gleich. Wenn das dann ich bin so, jetzt nicht so ganz eingearbeitet. Ich, ich hoffe, ihr habt die Türen so ein bisschen besser studiert. Bericht aus Jüdisch. Auch nicht. Bericht aus Linnig? also vom letzten Mal her gar nichts, weil wir haben keinen Linniger Stammtisch im Dezember gemacht. Für diesen Monat hat die Crew sich auch noch nicht getroffen. Ich kann nur sagen, dass halt eben in sich kommunalpolitisch ja, nicht wahnsinnig viel bewegt und das, was sie versuchen, geht voll in die Hose. Und dann muss man zurzeit ein bisschen abwarten, was da kommt merkt, wir haben Weihnachtszeit. Okay. Aus Nördlich, haben wir aus Nördlich was? Die schlafen auch noch. Schlafen auch. Ja. Kreuz auch. Äh. Ist das Tja, Wenn dann ja, der Harald der ist, ja, ist nicht da? Ja. Äh, okay, AK kommunal. Ja, wir sind also halt mit einem Kommunalwahlkampf drin, also in der Vorbereitung dafür. Ähm, Oh. Ja, wir hatten ja sowieso ähm, schon vor einiger Zeit. Es hieß ja, oh, wir würden immer nur reden und aber nein, man könnte und man könnte ja was machen und mhm. dann ist keiner äh, dass da nicht redet. Wir waren ja, wir hatten ja online schon äh, auch in einem Pad hatten wir schon unser Kommunalwahlprogramm schon äh, äh, angefangen. Da haben wir ja auch schon ein bisschen gearbeitet. Da war ja einerseits diese, dass wir so drei, vier Themen für den Kreis führen mhm. haben. Mhm. Und dann hatten wir, was sehr schön auf der Kreismitgliederversammlung schön peu a peu abgestimmt werden kann, diesen Bausatz, den wir da ja auch schon reinkopiert hatten. Ich kann das nachher auch dann nochmal auf dem WIMA auf noch aufrufen. Da, werden wir dann, da müssen wir nämlich jetzt endgültig mal langsam mit fertig werden, weil äh, da sind keine Termine mehr dazwischen. Mhm. Ähm, das okay, ist auch rein theoretisch also kann es auch bis ich glaube eine Woche vor, Wir haben das gesetzt. Äh, ja. Das wäre heute Abend. Die ist ist gerade. Wir haben heute definitiv Netzen. Deswegen war ja auch wichtig, dass viele Leute da sein sollten. Ich weiß jetzt, ich hoffe, dass die Leute, die aus Gründen nicht da sein können, vielleicht die Möglichkeit haben, den Stream mitzugucken und dann gegebenenfalls uns irgendwie zu kontaktieren, als da auch noch mitdiskutiert werden möchte. Ach ja, ich habe noch einen Nachtrag zur ak Kommunalpolitik am nächsten. Nächste Woche wird der James mich hat alle berechnen von der Pico ähm, um, äh, unser kleines äh, Treffen besuchen. Also wer Interesse hat, kann also die nächste Woche teilnehmen. Also nächste Mittwoch. Ja, Donnerstag. Donnerstag. Ja, Donner ja ähm, gut. Äh, das ist jetzt blöd. Ähm, der, ich habe das mit dem ähm, quasi am Wochenende in Bochum habe ich das und er meinte, äh, er wird dann kommen. Also das würde ich mir verändert. Okay. Ähm, ja, also wie gesagt, Ar kommunal, das geht, geht ja jetzt Kommunalwahl, da werden wir sicherlich gleich noch zu kommen. Okay, dann gehen wir zu den inhaltlichen Themen. Da ist auch schon das, was eben kurz angesprochen wurde: Breitband in Dürr, ich hatte den Artikel dann auch gelesen. Da geht es um. Entschuldigung, wenn ich dich kurz unterbreche. Ähm, es gibt auch noch diese Breitbandseite, wo das alles drin erklärt ist. Äh, auf dieser, linke, so jetzt nicht auf dem Bett, sondern ein anderes Bett. Das weiß auch Breitband. Ja, ich habe zu dem Thema auch noch eins. Ich weiß nicht, ob in anderen Kommunen genauso läuft. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass RWE nur eine Aktion in Leningrad startet. RWE in Verbindung mit Net Cologne war so eine Sache im Wort zum Jahr, zum Jahr unseres Bürgermeisters in nicht haben einen Breitbandausbau für gesamtlinich in Aussicht gestellt, noch in diesem Jahr. RWE stellt wohl die, die Anbindung an die Backbones zur Verfügung, Netcolumn ist dann für den Ausbau oder so äh, in, zu den Häusern oder Knotenpunkten, Telekom etc. zuständig. Genau wo es stand, da erstmal nicht. Äh, interessant ist nur, bei uns war, ist halt die deutsche Glasfaser, die sich ja auch im äh, Kreis Düren tummeln möchte. wenn sie da mal im Kreis genug Kunden. Und anscheinend ist man da angespornt, doch im Kreis Düren schon mal ein paar Flöcke einzuhaben, um die Konkurrenz fernzuhalten. Darum ist das Interessante, was in den anderen Kommunen der Fall ist. Gibt es da auch Sachen? Also das, was jetzt, es geht, geht, geht, wurde jetzt vor, vor wenigen Tagen gegenüber Twitter ein Link von einem. In einem Bericht, ich glaube, über oder sowas. Und da ging es explizit um vier Stadtteile, die jetzt noch sehr schlecht angebunden sind, dass die jetzt auf jeden Fall als nächstes sozusagen dran sein sollen. Naja, das wäre aber wieder so eine intel Denn das andere klang eher so nach flächendeckenden Lösungen. Also, was ich an dem Artikel gesehen habe, ist, dass sie tatsächlich da etliche Kilometer Glasfaser und auch Glasfaser bis hin. 15 Kilometer. Okay. Das, also das ist, das ist, ist unerklärt erklärt, im Pad. Ne? Ja, ja, ist die Frage, reichen 15 Kilometer aus, um die ganzen Ortschaften Haus für Haus zu verkabeln? Ja. oder reden wir bei ja, den 15 Kilometern nur anbindung Nein, an die Europa, Knotenpunkte gehen. Von da aus sollen dann die Möglichkeit wieder bestehen, in die Haushalte zu kommen. Mhm. Ja, so ist das gedacht. Und in Merkel ist halt durch diese Bürgerinitiative. Ähm, in, in Zusammenarbeit, ich sag jetzt mal, mit der Stadt Düren und so weiter und zwei Dürer firmen haben die halt diese Glas- Also Glass so, so eine ähnliche Account Nummer wie DN-Connect, ja, einen Kasten, Glass Glass Kasten neben den telekom Straßenverteiler setzen <lacht> und äh, somit den Weg verbessern, wo die Strecken zu lang sind. Ja. Um einfach auch für die Anbieter eine Infrastruktur zu schaffen, dass die es leichter anbieten können. <lacht> Ich weiß, die Kommunen haben ja zum Teil einiges getan gehabt, da im Rahmen der. Äh Habt ihr den Artikel denn alle jetzt gelesen, ja. auf den ja. der Thomas hingewiesen hat? Den Artikel habe ich gelesen, ja. ja. Hambach ist aber nicht dabei. Nee, nee sind das sind Düren, das betrifft nur Düren selber. Düren, ne? Das sind Düren doch auch, Stallet das kann ja. schwer an einer Insel landen. Aber es ist so. selten noch nicht mal der City, komplette City-Bereich. Das, das Problem und dabei wird immer das sein, dass die. Interessanten Gewerbegebiete, wo eigentlich, um die Infrastruktur mal nach vorne zu treiben, denn wollen wir mal ehrlich sein: äh, der Privatmann braucht nicht diesen Internetzugang mit Terabyte Datendurchsatz pro Sekunde. Oh, da bin ich vorsichtig mhm. mit. Es äh, sind immer mehr Leute, äh, Ingenieure etc., die von zu Hause aus arbeiten ja, oder designen, und die sein doch gerade diesen haben die wirklich ja, fetten wir Daten. Ja. Ja, sobald das ich hier das von Grafik etc. rede oder von CAD-Lösungen, du hast vollkommen die müssen riesige Datenmengen die, schaufeln. Die, die das wirklich brauchen, die haben aber auch die Möglichkeit, eine entsprechende Lösung zu kriegen. Ja. Die gehen über Satellit oder das was auch, auch immer, wenn sie sich tatsächlich in die grüne Wiese setzen. Ja, ja, auf der anderen Seite es sei ist es so, dass das wir die große Menge an, an Gewerbe, Richtig, die im Moment praktisch von der Welt abgeschnitten da steht und eigentlich trommeln muss, und da einen Durchsatzraten mit 300 Kilobyte ja. oder was nur gegeben sind, die sind die, die gehandicapt sind. Der einzelne das ein Ingenieur, der, der ja. zum Beispiel ein Büro von zu Hause aus hat, der kann gut und gerne auch darauf äh, aufbauen, dass er sich eine Satellitenverbindung baut, wenn er tatsächlich braucht. Nee. Denn kann auf der, der anderen Seite kann ich nicht dem einzelnen Ingenieur tun? praktisch aus Gemeinschafts Jürgen Kapital, Jürgen Entstehung, Jürgen jetzt auch auf dem Da muss immer sehen, dass die, der Anbieter wieder verdienen. Hm. Und das schafft er letztendlich nur durch eine Masse von Endkunden. So, wenn, selbst wenn ich jetzt eine, eine, eine Firma habe mit 30 Mitarbeitern, ja, in so einem Gewerbegebiet, dann habe ich halt 30 Internetplätze. Mehr nicht. Hm. Ja. So, wenn ich jetzt aber in einem, selbst in einem, in einem Café merke da 2.000 Leute bewegen kann, da kann ich an, als Anbieter noch Geld ja. Ja, die bieten und eine Sache, die ganz wichtig ist. ist, wir müssen überall bis in die Häuser hinein Glasfaser verlegen, weil wir wissen ja mittlerweile, und es wird gemunkelt, dass in Utah die NSA möglicherweise dabei ist, einen Quantencomputer zu basteln. So, das heißt, wir müssen auf Quantenschiffierung mittelfristig umsteigen. Das heißt, du hast zwei Möglichkeiten, entweder Glasfaser ist in die Häuser. Und was toll war es auch machen kann, man kann ja, es gibt äh, eine, eine Möglichkeit, dass man über mehrere Kilometer hinweg über Laserstrahlen auch durch die Luft sowas aufbürger kann. Das heißt ja, kann, ja, nicht Terabyte, aber sagen mal, du kannst, du kannst Gigabit, Gigabit Anbindung über so eine Laserstrahl ist über mehrere Kilometer machbar, die auch bei schlechtem Wetter funktioniert, und das müssen wir ein fristig, muss alles daraufhin umgerüstet werden. Und da kommt das Schöne ist, dass durch diese Lichttechnik sozusagen erstmal a schnell das Internet überall hinkommt und zweitens wegen Quantenschiffierung muss es mittelfristig überall äh, eingesetzt werden. Das ist doch ein Wettlauf. Wenn ja. die das machen, dann müssen wir das machen, Nein, nein das ist halt Quanten, das geht doch es ist ein Quantensprung. Ja, Verlieren wir uns jetzt nicht ein bisschen. Ja, ja nein, es ist wichtig. Ja, das ist, das ist ganz klar, aber das ist für den Bürger nicht wichtig. Wir müssen, wir müssen erstmal den Bürger im Kopf behalten. So, und, und den Bürger macht er zurzeit nicht an, selbst wenn er eine, eine m leitung hat. Weil die einfach für vieles zu langsam ist. Er kann keine Videos gucken, etc. Unter 6 läuft gar nichts. Ich habe da letztens einen wunderschönen Bericht drüber gelesen. Das ist eine ganz klare Sache. Darunter geht nichts. Das spricht auch gegen Satelliten und LTE-Verbindungen, weil das sind alles Sachen, wo ich mir als Pool der Nutzer, die Bandbreite teile. Und das ist ein Riesenproblem. Das war auch eine ganze Zeit lang das Riesenproblem der Kabel-TV-Firmen. Das haben die allerdings inzwischen aufgrund der Wahnsinnsbandbreite, die sie zur Verfügung stellen können, weil sie ja immer weniger Fernsehen anbieten darüber, beziehungsweise das inzwischen auch nur noch over IP. Damit haben die eine riesige Bandbreite zur Verfügung und sagen noch äh, Reserven. Ich weiß gar nicht, wiefern die Piratenpartei. Ähm habe jetzt so bewusst noch nichts gehört, wird wahrscheinlich den einzelnen Leuten, dass man auch dahin weg hinkommt, das ist ja so eine typisch deutsche Geschichte mit dem asynchronen Internet. Und das ist dann die Sache, wo dann auch ihr sagt, dass diese CAD-Zeichnungen, die verschickt werden müssen, die mal locker 100 Megabyte groß sind, dass wir endlich diese blöde, deutsche, bescheuerte, asynchrone Kacke wegbekommen und ein grundsätzlich synchrones, schnelles DSL, wie das zum Beispiel Korea, fortschrittliche ja, Länder, er ist halt, haben. ist er euch äh Angebot bekannt wird die deutsche Glasfaser, deutsche in Anführungszeichen Niederländisch wäre besser, im Kreis Heinsberg anbietet und auch in einigen anderen Regionen. Das ist synchrones mit Normalanbindung glaube ich 50 Mbit und rauf skaliert für Unternehmen bis auf 200 oder so das sind möglich und in beide Richtungen und garantiert. Ohne Leistungseinbußen ist Glasfaser bis an die Häuser ran und für die ist eigentlich nur ein Grundkriterium wichtig. 40 Prozent der Haushalte nehmen das ganze Ding. Dann werden auch Gewerbegebiete etc. mit angeschlossen. Es haben auch einige Bürger Glück, die auf Strecken zwischen Orten wohnen, die dann in ihren Dörfern Glück haben, dass sie mit angeschlossen werden, obwohl in den Dörfern die 40 Prozent nicht erreicht werden. Andere haben halt der Pech, dass das gebraucht wird, und die Bevölkerung will es nicht, denn das ist jetzt der andere Punkt, ist Kostenfaktor mit verbunden Zurzeit haben die Leute kostentechnisch einen Riesenvorteil, die eine 16.000er oder eine 6.000er Leitung von mir aus zurzeit nutzen. Die zahlen nämlich knapp ein Drittel von dem, was diese neuen Glasfaserangebote kosten. Die sind im Verhältnis teuer. Vor allem die Telefonanbindungen darüber sind nicht gerade günstig. Wenn dann noch ISDN etc. dazukommt, dann bin ich auf Angebot, die lobt sich eigentlich fast nur noch für Firmen oder für eine Großfamilie, bei äh, reden wir reden von annähernd 100 Euro. Und das ist ein bisschen viel. Also für mich ist dabei aber immer noch die Frage, wenn jemand ja investiert in mhm. eine Firma, in die Telekom oder so, ja. dann berechnen die ja auch, was weiß ich, die ersten fünf Jahre machen auch keine Gewinne, mhm. sondern erst ab dem sechsten Jahr ja, oder ja. ab dem zehnten Jahr. So. Inwieweit in ist das denn dann mit einkalkuliert? Das, das ist bei denen einkalkuliert, die begründet Ganze damit, dass, dass sie keine, a, erstmal keine, kein Unternehmen mit Gewinnabsicht sind. Da steckt da eine holländische Genossenschaft dahinter. Also sie müssen keine Gewinne schreiben. Unternehmen muss ja Gewinne schreiben, sonst wird Finanzamt leider eine vollständig werden. Mm, yeah. Und äh, die haben halt eben auch einen Horizont, glaube ich, der liegt bei denen sehr hoch, bei 15 Jahren, bis die den Turnaround haben müssen. Und äh, das ist natürlich bei Telekom etc. tatsächlich, wie du sagtest, so 5, 6 Jahre, da muss das halt erreicht sein, sonst äh, kriegen die dann ihrem netten Shareholder Value nicht ja. hin. Yeah. Ich meine, spannend wird das Ganze ja, wenn, äh, ich sag mal, wenn, wenn jetzt ähm, in einem Ort, wie auch immer, das zustande kommt. Das ist ja immer schön, dass, wenn ich jetzt ein Einfamilienhaus habe oder so, ne, Eigentümer, dann äh, ist das alles schön, kann ich, dass ich die Handwerker in den Keller habe, wird alles schön angeschlossen, im Haus schön, alles verdattet. Aber was, wo ich ein Riesenproblem sehe, gerade was diese Verschlüsselungsgeschichte anbelangt, die ganzen... Mehrfamilien, Mietshäuser und so Sachen, wo viele, viele Mieter drin sind, inwiefern da die Eigentümer bereit sind, in den Häusern das aufzumachen und dann die Kupferkabel raus und Glasfaser bis in die Wohnung. Das ist eine Frage, von dem was angeboten wird. Also, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, als die Media angefangen hat, BK-Kabel-Angebote zu machen. Die ersten Angebote damals waren nicht möglich über eine Sternverteilung in den Häusern. Also sind die hingegangen, um in den Markt reinzukommen, dass die den Hausbesitzern Verträge angeboten haben, alles gratis. Dafür bindet ihr euch fünf Jahre an uns und äh, wir machen euch die gesamte Technik im Haus. Das hieß also, da muss die Jungs gaben, Stritten komplett bis in die Wohnung neu ziehen. So sah das Spiel aus. Das hat sich später ein bisschen geändert, aber auch nicht total. Denn da, wo eine wirklich korrupte Netzstruktur in den Häusern liegt, geht es nicht. Da kriegst du keine Bank weiter aufgebaut. Heißt also, es ist immer eine Frage von dem, was ich dem Hausbesitzer für ein Angebot mache. Wenn ich dem so ein Rundum- und Sorglos-Paket verkaufe. Ja, weil dann hast du da so, so, so einen Typ, so, so, einen, so einen halb der sich also zweimal im Monat sich mit seinem Modem mal kurz einwählt, um zwei E-Mails abzurufen. Ne, das brauchen wir damit. Das ist eine Frage der Gestaltung der Mietverträge. Das muss man ganz klar sagen. Das ist, ja das ist ja heute schon. Wenn du angehört, ob man zu. Ja. Ja, ja. so ja, aber guck ja. mal, wenn ich jetzt zum Beispiel ja, mit Gas wenn die Gasheizung muss alle, alle 15 Jahre so erneuert werden, ja, das ist gesetzlich geregelt. Also sehen Sie, es wäre vielleicht auch sinnvoll, gerade auch diese Brustgrundbesitzer, die wirklich da über hunderte Wohnungen verfügen, dass man da tatsächlich Gesetzänderung her ja, das tatsächlich auch nennen. Du redest gerade in eine andere Richtung, die gefährlich ist. Du redest nämlich gerade den Unternehmen dahin, wo sie hin wollen. Die Unternehmen sehen im Gegensatz zu früher nicht mehr als Netzübergabepunkt die erste Dose im Haus, sondern sehen inzwischen den Router als ihr Eigentum und als Übergabepunkt an dich. Das heißt, es wird eine Closed-Lösung. Und in dem Moment ist aber andersrum der Internetprovider für die Technik, die benutzt wird, bis zum Router verantwortlich. Und nicht mehr du, du hast gar keinen Einfluss mehr drauf. Auch der Hausbesitzer hat keinen Einfluss mehr drauf. Darum musst du mit dieser Forderung höllisch aufpassen, weil dann geraten wir in eine totale Abhängigkeit. Du bist an die Technik gebunden, du weißt nicht, welche Vektors in so einem Gerät drin sind, etc. Welche Überwachungstechnik mhm. äh, darüber gestartet werden kann, um der Paranoia äh, anheimzufallen, mhm. zu fahren, weißt du auch nicht. Wäre auch kein Thema für die Kommunalwahl, weil das würde ja, ja dann alleine schon rein rechtlich eher Bundes- oder sogar Europarecht nun mhm. Aber hier für Klein-Kleckersdorf ist das, so wichtig das Thema an sich ja. ist, aber hier für die Kommunalwahl ist das eigentlich mhm. in ein belanglos, die rechtliche Fragen ich jetzt nicht das Thema Breitband an sich. Ja, ich meine, das Thema Breitband in Düren kann man jetzt zweigeteilt sein. Ja. Ja, einmal natürlich auch kommunalpolitisch auf die Kommunalwahl Klar. hin, ne? wobei ich im Moment nicht glaube, dass die Dürren Bürger das besonders unter den Nägeln halten. Glaube ich persönlich nicht so. Also, es ist, ist so nicht, nicht so das Wahlkampfthema. Also aber für die Kommunalwahl reicht es ja auch, wenn es 5% der Dürren der Bürger Nö, müsste ja sogar weniger sein, wir haben ja keine Prozent. Ja, ja, aber bei ja, nee, 5% wird es trotzdem interessant. Ja, also, sagen wir mal so: Eine Forderung sollte es für die Kommunalwahl sein, und zwar nicht immer auf Düren konzentriert. Da macht ihr nicht mal diesen riesen Denkfehler, viel zu sehr an Düren zu denken. Wir reden hier vom vom und äh, auf dem müssen wir sehen. Und dann äh, liegen die äh, liegen die Probleme äh, halt eben in den Randbereichen, dass halt eben auch äh, in Hiddengen Schmidt und so weiter äh, Highspeed-Internet verfügbar ist und äh, von mir aus auch äh, intensiv gerade, um in die andere Richtung zu gehen. Du bist, du bist die Sandübermitte. Ja, aber grundsätzlich ist, wie gesagt, man sollte es auf jeden Fall so einen Punkt nochmal mit reinnehmen, aber ich gebe da auch ähm, meinen geschätzten Vorredner recht. Ich glaube nicht, dass das das große Wahlkampfthema ist. Natürlich sollte man es so um ganz klar. Da müsste man, wer mag, was Griffiges formulieren halt mal. Richtig. Ich meine, wir können ja eine Expertise aus einem wohlgeschätzten Nachbarkreis einholen, ob für Sie äh, halt eben Breitband-Internetausbau ein ganz wichtiges äh, Wahlkampfthema für die Kommunalwahl ist. Haben wir überhaupt nicht in unserem Programm. <lacht> ich glaube, haben wir, ähm, aber ein Punkt. wir haben insgesamt kein Vollprogramm geschrieben, sondern eine Sammlung von kommunalpolitischen Forderungen, wo wir gesagt haben, dafür möchten wir uns im Kreis und Stadt einsetzen. Aber wir, wir können halt kein städtisches Programm machen mit der dünnen aktiven Liste derzeit. Und deswegen halt sagen wir, okay, wenn wir, egal in welchem Rat sind, möchten wir uns dafür einsetzen. Und da ist unter anderem auch, aber einen sehr kurzen Punkt und auch als breit beim Breitbandinternet. Ist, ist also mit einer Woche noch irgendwo bei euch in einem Bett oder so zu finden. Aber der Witz... Sollten wir uns also für letzte Woche noch als Anregung? Aber Standortvorteil ist es dann nur, wenn es Alleinstellungsmerkmal ist. In dem Augenblick, wo Sie es alle haben, ist das ja kein Vorteil mehr. Ja, es darf nicht zum Nachteil Stand, werden. Darum und es ist nicht Standard. Gemeint im Sinne von, das was du gesagt hast, es darf nicht zum Nachteil werden. Ja. Darum geht es eigentlich nur, dass, dass die Regionen nicht abgehangen werden. Sie sind schon verkehrspolitisch abgehangen, und äh, wenn jetzt noch infrastrukturelle Benachrichtigungen ja. Nachteiligungen dazukommen, äh, ja. dann kann man äh, davon ausgehen, dass der demografische Wandel besonders extrem hier in den Regionen ähm, ausreicht. Das Internet äh, schreibt sich an, äh, Dietmar, äh, der Thomas schreibt schnell das Internet. In den Gemeinden mit finanziellen Schwierigkeiten, Nothaushalt und so weiter, wegen diesen Prozenten, die da erreichen. Mhm. Die ja. Gemeinden, die in Nothaushalten sind, äh, die haben da ja Probleme. Und dann kommen wir direkt mal auf die den Thomas grüßen. Also Thomas, das ah, zu gucken, ja. Hallo Thomas. Äh, ja, das ist eine ganz klare Sache. Nur die sind ja nicht die Investoren. Also ich glaube kaum, äh, dass irgendeine Kommune wirklich Geld in die Hand nimmt. Die haben es aus diesen. Äh, Konjunkturpaket 2, Mittel, die, die Bundesregierung damals rausgeschoben hat, haben die Sachen wie Leerrohre etc. gelegt. So war bei mir, so war es in den und ja, so weiter. Ja, ja, ja. also, aber das betrifft ja im Regelfall nur diese Backbone-Anbindungen und nicht die Haus-zu-Haus-Verteilung. Was ich auch schon mitbekommen habe, ist das Kooperation von Bürgergemeinschaften mit Telekommunikationsunternehmen, dass die Leute gesagt haben, also wir graben euch den Graben und wir verlegt mit Kabel. Ja. ja, das ist aber, das, das ist gerade eher so ein piratiges Thema. Das wird, würde mir eigentlich eher am Herzen liegen, äh, der, damit Beikampf zu machen, zu sagen, äh, Kommunen äh, müssen von sich aus die Bürger dazu anregen, viel mehr Eigeninitiativen zu ergreifen. Gerade in den Kommunen, wo halt eben Nothaushalte herrschen. Ein gutes Beispiel wieder aus dem Kreis Heinsberg, die Gemeinde Gangelt, die ist inzwischen schuldenfrei, weil die haben so die Grünflächenpflege oder so weiter von der Gemeinde gar nicht mehr, machen die Bürger inzwischen selber. Und sparen damit sehr ja, viel Geld. Aber das ist also. auch wieder gefährlich, wenn du immer mehr auf die Bürger abwälzt, in Anführungszeichen, dann ist natürlich einerseits bis zu diesem Grad gut, um den Gemeinsinn ja. zu fördern. Gebe ich vollkommen recht, nur andererseits, weil das sonst so Gefahr ist, was ist, wenn die Bürger, bleibt gesagt, immer keinen Bock mehr haben, weil immer mehr und mehr auf die über äh, abgegeben wird, quasi, dann sagen, also jetzt wissen, wir das machen, jedes ja. Welt, ja. doch, nee, was? es darf nicht zum Muss werden, es muss, äh, <lacht> ja, ja, zu muss das zum, zum Wollen sein. ja. ja. Stimmt, aber auch gabst du eigentlich nur in kleinen Gemeinden, wo sich alle ganz klar, also Dürren zum Beispiel ja. ne? City Bereich Dürren ist funktioniert also da trifft hier vielleicht bei dir in Nürnberg nicht vielleicht, von, ja. von Dorf zu Dorf zu ja, und nicht ja. in der Gesamtfläche äh, aber geholfen ist eigentlich mit, mit kleinen dörflichen Sachen das machst ja. du hier auch in Dörfern, die zur Stadt gehören hinbekommen einfach aus dem Grund vieles Kleine Macht dann halt doch wieder ein großes. Und äh, da, da müssen wir hinkommen, dass die Kommunen die Bürger ein bisschen dabei an die Hand nehmen und ihnen ein bisschen dabei helfen, anstatt eher dagegen zu kämpfen. Da gebe ich ja recht. Nur die Gefahr ist dass es irgendwann zu sehr überschwankt, dass die Gemeindeverwaltung ähm, schlichtweg es irgendwann als selbstverständlich voraussetzen: das, das machen wir nicht mehr, das macht der Bürger. Das sind die Gefahren, nicht dabei Ich finde die Idee ja ganz toll, aber das passiert ja auch schon. Also jetzt gerade das Beispiel, wo der, wo der Thomas ja darauf hingewiesen hat, in seiner Mail, in Merkel. Da ist, wie gesagt, diese Bürgerinitiative zusammen mit der Stadt Lüren und dieser Computerfirma hier aus Lüren, die dann dieses Projekt ja jetzt in Angriff nehmen oder schon zum Teil auch umgesetzt haben. Ja, aber aus der reinen Not der Bürger heraus. Und nicht, weil die Stadt gesagt hat, wir werden es nicht backen. Aber das ist ja auch ein Lernprozess. Für, ja. ich sag mal, die Kommune. Vielleicht ist die Kommune jetzt äh, in den anderen Ortschaften, Stadtteilen auch zum mehr bereit. Ja, ja, darum war ja meine Anregung eher zu fordern äh, als Wahlkampfthema. Stärkung der bürgerlichen Eigenverantwortung ja, und so Unterstützung durch die damit kann man die anderen Parteien so ein bisschen ärgern, äh, gerade zum so ländlichen Gebiet ja. sind auch viele von den, nach dem Motto: lass den Bürger bloß nichts selber machen, weil sonst verlieren wir ja vier Jahren Macht. Ja, da wäre es doch ganz nett. Ich versuche so, das in drei, vier Sätzen ja. mal kurz und knackig fürs Ich würde aber auch, ich muss mit ein, äh, ein paar Sätzen abhandeln, weil je länger sowas ist, desto weniger lesen es die Leute, egal wie gut das inhaltlich sein mag. das muss in drei, Was man in drei, vier Sätzen meines Erachtens nicht knackig formulieren kann, ist scheiße. Ich drücke das bewusst mal jetzt überspitzt aus. Also ich möchte im Endeffekt ein Wahlprogramm haben, aller Kurzwahlprogramm, eine A4-Seite von mir schwarz weiß gedruckt, spart Kosten, weil wir einfach den Leuten am Stand geben können, weil wir in Briefkästen reinbuttern können, so weit dort hinkriegen, bis die Füße rund sind. Das haben wir letztes Mal natürlich auch schon gehabt. Das so ein kleiner Flyer, reicht auch schon, weil den Rest liest keiner und vor allem, wie die abgehobener als wir richtig. Nö, aber wie gesagt, hast, da haben wir noch, da haben noch der kurz und knackig. Ich meine, drei Punkte haben wir ja schon im Programm. Äh, oh Gott, ja, super. super. Ja, können auch ganz normal aufrufen. Das heißt, seid ihr denn schon eingestiegen in dieses nach und nach Kandidaten wählen? das nee, das kommt. Aber gehen wir ab ich glaube auf dem 30. Oder? Was hat man gesagt? Wir haben jetzt erstmal noch die KMV, oder? Erst kommt die KMV und das ist nicht der 30. Das ist nur ja. mit 20. Oder 22, ja, das ist ja alles nicht an beim Feld. Der hat auch im Auge. Der im Auge. Du kommst schon nicht davon. Die, die schon gemeldet haben. Also, äh, wie gesagt, meine ersten Antworten waren jetzt die zurückgelaufenen Briefe. Also, Lass uns doch das uns noch von der Reihe ja nach abarbeiten. Ja. ja, dann. Ich denke, wir werden ja, da wäre ja gleich, wir uns nochmal das Wahlprogramm, ich habe das schon eingeloggt gerade. Nachher weitermachen, da werden wir sicherlich nachher nochmal drauf kommen. So, da haben wir jetzt Rathaus abgehören. Ich weiß nicht, was reinsteht, sich so noch Thomas aus der Spalte stattdrücken könnte. Äh, war, glaube ich, diese Aktion, die der Lukas oh, Lammer aus ja, dem Neustadtrat hat. Ja, ja, ja, da auch bin auch ich auch nur kurz drüber geflogen. Scheint eine interessante Sache zu sein. Ich glaube, der Thomas wollte das Ganze mit einer krypto verbinden. Leider Gottes, Thomas, wenn du was hast. Schreibt doch einfach eine Mail, die wir verlesen das Vermeiden ja. wollte, sondern praktisch auf dieser Veranstaltung abhören des Rathauses quasi Einladungen zur Kryptoparty verteilen. Ja, Wenn aber euch ja, das ist, ist ja nicht passt, dass jeder zuhört, dann können wir euch Mittel an die Hand geben, wie ihr das vermeiden könnt. Was hm. ja. denn wir halt eben schönen Rundspiegel na, ein altes Mikro nicht mit. Und stellen uns vor Bürgerbewohner Also Das Rathaus ist ja zurzeit ein bisschen nee. blöd in der Landschaft. Ja, ne? ja. ja. oder Sie? ja. Nee, mach mal das so wie bei der, was ich kenne, die heute Show, wie den letzten halt. wo es so ein fake blüh stand aufgebaut hat, da der NSA, und dann alles abzuhören. Naja. Ja. Nee, aber äh, da müsste dann halt der Thomas was zu sagen. Aber ob man das hier aufgreifen kann, also <lacht> ja, aber ich will ja, wenn der Bürgermeister sitzt, ja noch mal einen Platz da. Ich so. sag mal so, ich habe das, was ich in Hamburg äh, miterlebt habe. Das heißt, weil das durchweg Verschlüsseln so viel wie möglich, aber gleichzeitig bin ich auch sehr desillusioniert, weil gerade was die Implementierung der Sachen anbelangt, wirklich sowas im Argen ist. Diese ganzen tollen Sachen mit elliptischen Kurven, der ganze Kram ist alles, alles für die Katz, weil äh, Millionen und Abermillionen von Beträgen äh, äh, reingepumpt wurden um die Zufallsgeneratoren zu manipulieren. Und ähm, das Problem ist, in der Verschlüsselung, beziehungsweise deswegen auch Kryptoparty, es ist für jeden, fast jeden Menschen auf der Welt, ist es ganz einfach, eine, eine Verschlüsselung sich zu basteln, die, selber, sich, wo, wo, die, die man selber nicht knacken kann. So, das heißt aber, andere können knacken. So, jetzt heißt es aber immer, ja, man soll auch nicht selber fickeln, weil da braucht nur ein Zeichen irgendwie falsch programmiert sein und schon ist die ganze Sache hinfällig. Nur äh, es gibt so wenig Leute, die wirklich äh, äh, die Materie verstehen und äh, es wurde massiv manipuliert. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich von kryptographie kann halten soll. Einerseits heißt es, es soll so viel wie möglich verschlüsselt werden, aber gleichzeitig scheint so im Prinzip überall der Wurm drin zu sein und, äh, dass die ganze Sache, vor allem wenn man dann so Sachen hört, dass äh, ein, Laptop, ein heutiger Laptop, der jetzt gekauft wird, mit diesem äh, Trusted Booting und diesem ganzen Kack, da ist, gibt es wohl äh, da gibt's Module, die nachgeladen kommen und es wird gesagt, also es können mindestens fünf Geheimdienste gleichzeitig auf dem Laptop im BIOS schon drin sein, ohne dass sie voneinander wissen. Äh, die Hardware, die ja auch sehr viel aus Software besteht, ist überall mit. Man, der router dann, dann hast du schöne, dann machst du einen Antiviren-Scan und, und, und, und hast auch, auch eine Firewall, wo du siehst halt vor. Und, und dann ist in, in der Netzwerkkarte dann möglicherweise schon, schon, schon die Hintertür mit drin. Mhm. Deswegen äh, weiß ich nicht, schön. was ich für ein Krypto-Rathaus abhören. Ja, ja, ja. Okay. ja. Also, wie gesagt, diese ganzen Sachen sind schwierig. Mhm. Der Dumme ist, für die Masse der Bürger funktioniert alles Verschlüsseln nur dann, wenn wir den quasi ein Endgerät mit funktionierender Verschlüsselung dahin knallt und der sich gar nicht drum kümmern muss. Das ist eine ganz klare Sache. Erfolg von Apple, sage ich zu dem Thema nur. Schalte ein, funktioniert, simpel. Punkt. Sobald das Ding ein bisschen kompliziert wird, Gegenbeispiel, Linux, ich habe 1000 Freiheitsgrade. Aber die Leute sind 999-fach überfordert. Und das ist ein Riesenproblem. Darum setzen sich tolle Sachen nicht durch. Weil die Meister der Bevölkerung einfach äh, sich nicht damit auseinandersetzt. Ich dass er um ein Viertel vor neun ungefähr da sein will. Äh, user Ja, und du kannst heute noch niemals bei der Steckdose vertrauen, dass da nicht in den Chip drin ja, ist. Ah, gut, aber jetzt lass mal wieder zurückkommen halt auf die, auf die, äh, auf die ähm, Wahl selber ohne System. Also, wie gesagt, hier, ja, hier mit. Ja, weil, weil da ein Neues, wo äh, Techniken gezeigt wurden, wie man halt abhören kann. Ich wollte das Thema gerne auf Viertel von neun zurückstellen. Offizieller oh Antrag. Können ja, ja. wir machen, weil äh, ganz grausam wird wenn man diese Tempest-Angriffe sieht, äh, dann, äh, dann ja. haben wir sowieso äh, verloren. Also. Ja. Okay, dann machen wir mal direkt äh, das mit den Pressemas gehört hier rein nicht unter Sonstiges. Ja, das ist eine intelligente Aussage. Ich hatte ja ursprünglich ja der Auslöser gewesen, was ich gestern reingesetzt hatte. Ich hatte ja reingesetzt, weil wir darüber diskutiert hatten, hier Pressemeldung zur möglichen Umbenennung des Kreises Düren. Dann hatte ich eigentlich unter Sonstiges gesetzt, aber gut, wenn es gar nicht hingehört, dann. Mir ist es nur. Als nur ich finde es ein wichtiges Thema. Jetzt können wir, wollen wir es jetzt machen oder, oder unter Sonstiges? Wird es allerdings gerne was auf. Steht? off Stream machen. Ich weiß nicht, ob ein gewisser äh, User des äh, der Kuh so. dabei ist. Ich möchte kein Futter an, äh, an den politischen Mitbewerbern nehmen. Das ist hier so eine Sache, wer als erster bringt, hat den Erfolg und der Rest die Aschkarte. Mhm. Ja, da ja, das können wir ja sowieso äh, wenn, wenn wir Ja, das haben wir sowieso, wenn wir nachher noch Wenn wir mit unserem Kommunalprogramm, da hatten wir da bitte die die, die, die, die, die, dann wird sowieso die Versammlung geschossen und da wird sowieso dann eben, wir Mal ja Das hatten wir ja sowieso schon geklärt, dass wir mhm. natürlich nicht unser Wahlprogramm hier schon <lacht> korrekt diskutieren. Gut, dann lassen wir mal noch Sonstiges, wurscht. Äh, Anträge für das Kommunalwahlprogramm. Heute ist Annahmeschluss. Leider fehlen ein paar Leute. Ich wäre sehr froh, wenn. ich, für ja, Probe, ich beim letzten ja. Antrag Soweit ich, also ich war beim letzten Mal nicht da, weil ich erkältet Nein. war. Aber soweit ich weiß, kam da auch nicht viel bei Rund, laut Heinz. Ja. Also das sind im Prinzip meine drei, äh, zwei Punkte drin, oder zweieinhalb, und ich glaube, das ist ja noch was ergänzt aber seitdem hat sich da leider nichts daran getan, weder das neue Punkt hinzu kam, noch vielleicht irgendwelche Ideen oder Vorschläge zur Überarbeitung der vorhandenen. Ist das ja auch wichtig? Ja, es, sollte ich, es sollte ja schon, finde ich, jedenfalls eine breite Zustimmung oder Mehrheit haben, was wir da einsetzen. Dann, ich meine, gut, das machen wir natürlich jetzt auf der KMV, aber hätte ja sein können, dass bis heute noch jemand die Idee hat, Mensch, wir müssen doch unbedingt dazu einen Programmpunkt haben, oder dass das so das geändert wird. Aber andererseits, wenn es jetzt nichts kommt, dann wird das Pech gehabt. Ich sage zu dem Thema nur eins, hat, euch, hat sich mal einer die Resonanz zur Bürgermeisterwahl Herzogenrat angesehen? Innerhalb der Piraten. Ja, ja. Also so viel ich weiß, hat von den äh, offiziell äh, 15 Herzograd piraten gerade mal drei Leute an, an der Wahl des Kandidaten teilgenommen. Und den ganzen Wahlkampf betreiben halt eben die Aktiven aus der Städteregion Aachen. Und ansonsten sieht es wie aus. No ja gut, dann hast du ja fast überall halt... Äh, ja, ja, ich glaube, die haben noch nicht mal zu Pledge zusammenbekommen, wo der Kai wo der gesagt hat, ich spende 50 Euro, wenn 20 die anderen 25 spenden. Ich glaube, bei 18 war dann Feierabend. 21. Uh. Na, äh, noch ärgerlich, <lacht> äh, Nee, aber... Äh, dann ist das halt jetzt halt für die Anträge vorbei. Dann müssen wir auch hingucken, dass das Ganze dann noch, wenn wir uns dann noch eventuell deinen Punkt dann ergänzt haben nachher, das Ganze dann auch für die KMV eine nette Form Genau, es ging um die, dass man dann wirklich dann Punkt für Punkt die Abstimmung dann genau. Kreis mit dir Dass man das Ganze noch schon wirklich sauber ausformuliert, dass man das dann im Idealfall noch so mehr damit er direkt dann auf ähm, die Flyer packen könnte. Ja und vor allen Dingen, wir müssen sowieso gucken, äh, Flyer, äh, die können auch nicht äh, das ist auch, auch eine überschaubare Fläche, die da bedruckt werden kann. Äh, äh, da, vielleicht ist es gar nicht mal so schlimm, dann lieber vielleicht drei wichtige Themen. Was ja statt? Die, die sind ja nicht formuliert. Die sind ja nicht lang. Also das, was bisher drin ist und das, was du da vielleicht mit drei ja. Sätzen ergänzt, das passt ja, dem ja. auch nicht. so mal auf eine Seite. Der ganze Sinn, weil es so hieß, dass jetzt nichts mehr dazu, nichts mehr dazu ist. Vielleicht sind ja genau diese drei Sachen genau richtig und dann äh, das andere. Klar. Gut, aber nur ich, ich sehe das nur ganz pragmatisch. Die Leute hatten das, haben das heißt, als jetzt Gelegenheit. Was heißt, heißt ja auch nachteilbar das ja, Vorteilbar. Also so, von daher alles, was da in Potte wieder kommt, das kann man ja auch auch so. Ist ja letztlich egal, wir machen den einen Punkt noch von den anderen, sonst kam nichts weiter dazu. Jetzt am schluss und auch Endebilder. Also ich sehe sowas ganz nüchtern. Okay, da kommen wir dann gleich dann noch dann dazu. Dann organisatorisches, mache ich jetzt mal so weiter. Der Wirkungstreffer ist gerade hier zu Gast gekommen. Da geht es um Spenden für die Veranstaltung am 18. und 19. im rhein ernst Da geht es ja auch um Kommunalpolitik und dass die Leute sozusagen überhaupt mal mitbekommen, was kommunalpolitisch alles gemacht werden muss. Und du hast ja auch sehr gut geschrieben, dass auf Landes- und Bundes- und Europaebene wahrscheinlich weniger Umfang ist, als dass wirklich dieser Haufen an Arbeit in der Kommunalpolitik liegt. in und ähm, da hattet ihr, leider konnte ich nicht da sein. Das war. Ähm, ähm, Wäre schön gewesen, wenn es eine Aufzeichnung von gegeben hätte. Aber. Nee, ähm, so hey, das läuft doch noch. Ist noch? Ja, 18 Uhr ist heute der Erste. Ja. Ups, ich bin schon um das, das, ist das ist noch. <lacht> ich weiß nicht, Lass die ich Leute erst mal schlären, bevor du es Irgendwie halb im Februar, schon, ich weiß auch nicht. <lacht> <lacht> okay, dann übergebe ich dir mal äh, dazu das Wort. Dankeschön. Also, wie ihr vielleicht alle wisst, wurde im vergangenen Jahr zur Vorbereitung der Kommunalwahlen, was die parteiinterne Bildung angeht, die Partei nicht mit der Partei verbundene Förderstiftung Piraten in der Kommunalpolitik Pico NRW gegründet, die aber leider es nicht geschafft haben, im letzten halben Jahr arbeitsfähig zu werden. Deswegen haben wir uns gesagt, das ist jetzt einfach zu knapp für uns vor der, der Kommunalwahl. Wir müssen zusehen, dass unsere hoffentlich zahlreichen zukünftigen Mandatsträger, ich sag mal, die Grundlagen der kommunalen Ratsarbeit, des Agenda-Settings, der organisatorischen Aspekte von Kommunalpolitik in Räten, dass sie die vermittelt bekommen. Damit wir am 26. Mai 2014 direkt am Tag 1 schon, ich sag mal, nicht die, größten, nicht die gröbsten Fehler machen. Weil das schlägt im Endeffekt. Genau weil es diese PICO gab, hat uns der Landesvorstand gesagt, dass sie das nicht finanzieren können, mit Blick auf die finanzielle Situation des Landesvorstands. Die sind in ihrer Finanzplanung bisher 32.000 Euro im Minus und können sich das Geld für kommunalpolitische parteiliterne Bildung nicht leisten. Wir haben es dann an den Rhein-Erft-Preis im Finanzantrag gestellt, dass wir das bezahlen haben das mit der Auflage genehmigt bekommen, dass wir 150 Euro spenden von Abgeordneten anderen Kreisen etc. akquirieren. Wir haben auch schon einige Zusagen, unter anderem von Kölnern und Euskirchnern, von einigen Landtagsabgeordneten und es sieht auch sehr gut aus. Trotzdem fände ich es schön, wenn sich der VKV Büren durchringen könnte, das Ganze mit 30 oder 40 Euro zu unterstützen. Überschüssige Gelder werden wir in ein zweites Seminar, das steht dann auch da, schon am 5. und am 6. April investieren, wo wir uns mit, ich sag mal, Sachthemen auseinandersetzen, wie kommunale Schulpolitik, kommunaler Umweltschutz, Energiepolitik und solche Dinge. Jetzt im Januar geht es erstmal nur darum, die Grundlagen der Ratsarbeit zu vermitteln. Eine Sache noch. Nächste Woche zum Kommunal kommt der James Michael Albrecht von PICO zu uns. Vielleicht kommst du dann auch noch vorbei. Machst das mal? Ich meine, gut, er ist auch bei euch eingetragen, habe ich gesehen. Er ist die online eingetragen. Kreuzen auch alle auf von PICO in der Nähe. Ach so, gut. Ähm, Wollte ich nur mal so gesagt. Vielleicht kann ich da auch noch später einen Satz zu loswerden. Wir haben ja am 18. Dezember auch im Stammtisch regionale Vernetzung mit der PICO gesprochen, wie wir den Kommunalwahlkampf unterstützen möchten weil auch dafür hat der Landesverband eigentlich keine Mittel frei, also auf Landesebene wird es so gut wie keinen Kampf geben. Ähm, deswegen, äh, da gibt es auch in der PIPO einige Ideen, was man da machen kann. Ähm, ja, aber jetzt erstmal diese Spende für die Veranstaltung. Ich habe nur eine Frage an die ich ähm, weiß, welche Finanzmittel bei der pipo schlummern. 75.000 Euro. Wir kriegen die wird nicht hin, mal langsam Wir kriegen die noch ja, <lacht> nicht vermittelt. Die haben jetzt seit 1. Januar einen bezahlten ich weiß nicht für Bildungsgeschäftsführer ist, glaube ich, die äh, Arbeitsbezeichnung, man <lacht> das organisieren soll. Den habe ich auf dem PPT jetzt kennengelernt, der macht auch einen vernünftigen Eindruck. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Aber einfach, uns ist es bis Mai jetzt einfach zu knapp okay. darauf zu hoffen, dass die Pico irgendwas macht. Ne? Es gibt da auch keine, jetzt mal, wenn wir jetzt Flyer verteilen wollen, äh, auch keine, keine Gelder für ja. Ja. kommunalpolitisch. Oder das müssen die VKVs und KVs selber designen. Also, okay. also, also es gibt auch keinen übergeordneten Vordruck, den man nutzen kann. Oder das da bin ich mir sicher, dass die kreativen NRW okay. da Vordrucke haben werden. Nur die Bezahlung und die was ich auch nicht das Schlechteste finde. Jeder Kreis weiß ganz genau, wie viel er braucht. Wir haben bei der Bundestagswahl so viel Geld in den Flyer gesteckt, die ja. keiner verteilt. Die liegen noch immer bei uns in Ruhe. Ja. Okay, also zu dem Thema, die Kreativen sind dran. Also, ich weiß, haben die zwei Grunddesigns äh, erstellt schon, äh, die man grundsätzlich erstmal nutzen kann, die man anpassen kann, beziehungsweise die, die garantiert auch für uns anpassen die sind ja alle mehr oder weniger ein ähm, bisschen krankhaft arbeitsgeil bis zur Selbstvernichtung Da muss man sich ja eigentlich tausendmal mal danken ja. und äh, wenn sie das für sehen, gerecht, auch alles in ja, habe ja und äh, sagen wir mal so äh, von den Finanzen her, wenn wir jetzt nicht total übertreiben, äh, sollten wir eigentlich gestemmt bekommen. Wir treten nicht in jeder Kommune im Kreis an wenn wir überhaupt in einer antreten, wenn wir nicht nur im Kreis antreten. Die meiste Arbeit für uns ist überhaupt mit den paar Leuten Flyer nach Hause zu bekommen. Das ist eine ganz klare Sache. Schlimmstenfalls müssen wir uns ein paar Leute suchen, die sowas, kies oder sonstiges für ein kleines Geld erledigen. Nur, ich habe da auch keine Beziehungen zu irgendwelchen Verteidigungsdiensten. Ich kann also nicht sagen, welchen Tarif hat er rechnen müssen? Wenn ich euch da einen Tipp geben darf, also was bei uns immer sehr gut funktioniert, wir sind ja so ein Autokreis wie ihr auch. Ähm, schnell Imbissboden, Schnellrestaurants, Kioske. Äh, diese Handzettel einfach ein paar rauslegen, dem Kioskbesitzer zwei Feuerzeuge und zwei Kugelschreiber dazu geben, da freuen die sich auch. Im günstigsten Fall kommt mit umherstehenden Kunden ein Gespräch zustande. Und ansonsten, wenn das da ausliegt, das sieht sich jeder an. Das ist das eine. Und was wir vorhaben, ist Sachbeschädigung. Wir möchten hier ein bisschen virales Marketing machen, dass wir beispielsweise solche Aufkleber an Stellen aufkleben, die wirklich jeder mehrfach sieht. Also direkt über den Fahrplan an der Bushaltestelle. So, und wenn dann so kurze Slogan-Überwachung gefährdet ihre Demokratie draufstehen, das geht direkt ins Kleinen. Also also in Bezug auf, 500, auf Piraten oder ohne Bezug auf Piraten? Äh, entweder auf Piratenthemen, dass wir da verstehen, weil da steht ja auch nicht Piraten drauf, also dass man überhaupt Überwachung problematisiert, oder macht machst du große Piratenverhandlungen. Ja, ja da genau, das geht gar ja halt nicht von der Polizei. Hm. Ja, man muss es halt nächtlich und schnell machen. Ne? Ich <lacht> muss doch mal nachhaken, weil du gerade, gesagt, hast, Kugelschreiber, Feuerzeuge, diese Wahlmittel gibt es? Oder... Zwei Sachen von Landesebene wird es wahrscheinlich nicht geben. Also muss man die sich auch besorgen. Wir haben in Brühl, in unserem Dezentrallager, noch was liegen, Das könnt ihr gerne haben. Also ein Teil davon. Und zum anderen, die PICO hat angeboten, weil PICO heißt ja Piraten in der Kommunalpolitik. Wenn man das auf einen Kugelschreiber schreibt, ja. wer soll das auseinanderhalten? So, und die möchten jetzt auch so Werbeartikel, dass man die bei denen bestellen kann, okay. wo dann draufsteht, Piraten in der Kommunalpolitik. Äh, am 10. Februar, das ist vielleicht auch nochmal so ein Tipp, ist der regionale Vernetzungsstammtisch Rheinland in Köln. Das ist Montag, wo normalerweise die einen Stammtisch haben. Da kommt die Pico, zeigt uns ein paar Exponate von diesen Werbemitteln dass wir die da bestellen können, kommt der Landesvorstand, Bundesgeneralsekretariat, äh, einfach, dass wir mal über den Kommunalwahlkampf sprechen. Wann, wo genau? Das ist am 10. Februar, ich glaube, die haben immer um 19 Uhr ihren Stammtisch, die Kölner Piraten, und das Ganze ist im Herbrands, Herbrands heißt das, in der Herbrandstraße. Die die wir haben cool muss man sich diesen Kreis eigentlich mal lassen, auch aus ökologischen Gründen? Diese Buchschreibe, auch diese Einwegfeuerzeuge, auch das Ganze? Genau, irgendwie. das meine ich auch, was mich, was ich eigentlich, warum das irgendwie nicht gemacht wird. Klar, wenn Leute bestimmte Themen wie die Maschine füttern, kommen die auf Piratenseiten. Aber ganz gezielt, da, wo, wo, wo sie es nicht finden, auf irgendwelchen Mainstream-Seiten, Werbebanner im Internet. Also ich finde, wir haben viel zu wenig Werbebanner im Internet, dass ja. wir so das eine Internetpartei sind. Und dann gibt es hier auch mal so dumme Sachen, so, so blöde Seiten, die wir eigentlich nicht mögen, aber trotzdem, genau die mit ein bisschen Geld füttern und zack, äh, äh, äh, hängt da... Kundige dich mal nach den Tarifen. Dann <lacht> ist von dem Thema ja. weg. Das kostet Schweinegeld. Ein, eine Frage an mich. Was gibt es eigentlich für den vom Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Gar nicht. Woher es, gibt denn? Drei, es gibt drei Koordinatoren für die Europawahl. das gibt Aber Kommunalwahlkampf findet auch auf Bundesebene eigentlich nicht statt. Was ich glaube, ich, darüber kann man sich natürlich aufregen, weil es halt so ein bisschen symbolisiert, dass das natürlich nicht auf der Agenda steht, aber andererseits ist es auch sinnvoll. Niemand weiß so gut, wie man Kommunalwahlkampf macht, wie die Leute vor Ort. Wir müssen in dem ja oder in den zwei die wir hier sind und so schnell gespürt für die Ecke hier begonnen haben oder Richtig. Ja. die Problematik ist einfach die wir haben keine Linie wir bräuchten intern nicht Hilfe wir brauchen einfach nur eine Linie wir, ja. machen, wir erfinden jeder für sich jedes Mal eine Trakt neu und verlieren dabei so viel Energie wir verschleißen so viele Leute damit dann ist das Riesenproblem und dann raffen einige nicht die irgends Pöstchen ergattert haben. Deswegen, ist, ist ja nicht ich an, aber einige. Deswegen liege ich ja allen in den Ohren mit diesem Vernetzungsthema. Ob es ja. jetzt regionale Vernetzung ist oder Vernetzung in der IT oder thematisch, das löst so viele Probleme, wenn du mal alle Leute zusammen in einen Raum bringst und die miteinander reden lässt. Genau das Phänomen, was du beschrieben hast, diese permanenten Doppelt- und Dreifacherledigungen der gleichen Aufgaben fallen dann oftmals weg. Und es kommen gute Projekte. Deswegen noch mal auch die Bitte: also am 10. Februar, ich glaube, das ist unser letzter Stammtisch vor dem Wahlkampf. Versucht da zumindest jemanden so zum Berichterstattung hinzuschicken. Ich muss gehen. Kannst du kannst die Weißen so so so, schicken? Ich schicke gleich ja, noch mal an. Ja. Okay, weiter. Ja. Ja, das ist 10. Februar klickst so spontan. Also ja. ist, ja. Gut. Ja. Das ist ein Montag sonst, oder? Ja, also unter der Woche ist dann eigentlich bei mir. So, jetzt sind wir ganz vom Thema Finanzantrag abgekommen, sorry. Ich, äh, bin ja, jetzt ja, gekommen. das müsste ja dann... Äh, äh, also Geld gibt es nicht, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, um es auf den Punkt zu bringen. Ja, ja ich ich jetzt geht ja Jetzt mal darum, ob wir bereit sind, eine Spende zu tätigen. Also da ich ja sehe, dass wir eine Spende bekommen haben, die jetzt nicht unbedingt in unserer langfristigen Finanzplanung drin ist, könnten wir da nächste Woche darüber reden, wenn das reicht. Und das beschlussfähig machen, weil wenn eine KMV darüber entscheidet, ist und sonstiges sollte man damit eigentlich auf der sicheren Seite sein. Also bezahlt von ja, Aufenthalt ja. ist es ja schon. Äh, Sven ist nicht da. Weißt du, so da auf einen Cent kann ich dir nicht sagen. Ja, wie Weil, ja 10 Euro, 100 Euro, 1000 Euro, 10.000 Euro. Ja, nee, das nicht. Aber das es kommt auch an, an, wie der Wert der Bitcoins gerade <lacht> ist. Wir oh, ja. <lacht> haben leider keine. Nee, das ist an Goldpreis gekoppelt. Nein, oder so. Und ich denke, das ist eine gute Idee, das mit der KMV zu koppeln. Ja. Bis dahin kann man sich ja noch schlau machen, wie viel Geld haben wir und wer hat und dann auch eine schöne formale, saure Basis. Es wäre schön, wenn im Protokoll drinsteht, dass der Finanzpirat bitte bis, bis zur KMV äh, einen aktuellen Kassenstand in etwa vorlegt. Ich hätte da noch einen anderen Vorschlag. Wenn wir auf der KMV noch 30 Mitglieder zusammenkriegen, dann lasst doch jeden einen Euro auf den Tisch legen. Und dann brauchen wir das gar nicht mehr über einen großartigen Finanz. Ja, können wir ja alles machen. Das können wir Das können wir ja alles Das können wir alles Das ist spätestens gebunden. Das muss spenden, Spendenquittung. <lacht> <lacht> ja Spendenquittungen mit. Das ist ja 30 <lacht> Quittungen bitte, <Ja>, Stück. <lacht> ja, klar. Alles also, ich habe sagen. wenn ihr das als Kreisverband macht, ähm, dann dürfen wir das nicht als Spende, weil das wäre illegale Parteienfinanzierung, also so eine Querfinanzierung. Wenn ihr das als Privatperson irgendwie so, wir lassen jetzt einen Hut rumgehen, sammeln 30 Euro und drücken das Ding in die Hand, können wir es als parteiinterne Spende verbuchen, was dann natürlich den Landesverband doppelt auf der Form von Parteien finanziert. Also wird. ist die Idee gar nicht so verkehrt. Nein, ja, ja. ist überhaupt nicht so verkehrt. Darum ging es ja nicht. Genau, da haben wir die KMV. da, kann jeder, da können wir darüber abstimmen. Weil es kann ja auch vielleicht ja. sein, dass einige sagen, nö, will ich nicht. nicht. Ja. Ich denke mal, 30 Leute werden wir zusammenkriegen, die das positiv finden. Ja, ja so wir so denken so dann noch 15 zusammenkriegen, die 2 Euro ja, geben. Ja, also... Oder auch 3, 3, oder äh, 10 Leute, die... Oh. Ah, ich glaube, das wird schon schwieriger. Okay, dann machen wir mal noch Wird was das, das denn jetzt schon was bringen? Oder 6 oder... Okay. Der hat keine ich hab keine <lacht> also wir haben keine dabei. Wir müssten das dann tatsächlich entweder auf der KMV oder mit so dann dann KMV okay. vor Ort machen, weil... Was ich noch viel wichtiger finden, ja, ich, genau, ich die sein, genau. und, ähm, Was ich noch viel wichtiger finden würde, ist, wenn ihr tatsächlich am 18. und 19. kommt. Ich ja, glaub, das, das ist das Problem. Gut, verdammt gute Veranstaltung, wir haben tolle Gäste eingeladen. Äh, ja, haben wir haben uns unsere äh, AV-Versammlung. Okay. Alle beide an den ganzen Wochen. Ja, am Samstag, ne? Ja. Die Woche nach. Die haben wir ja extra noch so gesehen. Ja, das ist die ja ja Diskussion. Ja so ja, dass genau sie ja, ja, das das genau auf den Tag der politischen Arbeit des Landes fällt. Genau, ja, das, ja, das ist, das ist viel ja. unwichtiger. <lacht> stimmt, das war es, genau. Mein, das das richtig, Jahr hat 365 Tage ja, ja. Verstehe ich das richtig, dass wir das jetzt nicht mehr, weil ich hatte das im Hinterkopf, das kollidiert. Nee, das war auch, nee, das war mein, auch mein Gedanke, was stimmt. Das war der Tag der politischen Arbeit. Das We war der von Anfang an so, wir haben von Anfang an gesagt, wir haben totale Zeitnot. Wir müssen den Kram auf die Reihe bekommen und dann, shit happens, der nächste Tag der politischen Arbeit geht also. spätestens in einem alten Jahr. Oder Also das kollidiert mit unserem Termin. Ja, aber da wie gesagt, das passt. Das ja ich ich meine, du kannst, du kannst gerne erst äh, mit uns den Kram erledigen. Wir müssen ja relativ früh anfangen, wenn ich mich täusche. Okay. Und wenn wir dann früh genug fertig sind, dann kannst du von mir aus auch noch so Tag der politischen Arbeit büßen. Kannst du du was lassen. Wir fangen um 10 Uhr an. Ja. Wir machen doch sowieso, glaube ich, ja. Ja. wir fangen doch ja. sowieso ja. ja. zwei Teilen Ja, fangen wir, ja. Zwei ja. Drei, wir haben drei, ja. drei ja. Teilen ja. an. Mindestens, wann, wann, fangen wir, wann fangen wir an? 10 Uhr bis... Nee, Quatsch. Wir fangen Samstag 12 Uhr bis 18 Uhr. Und, und, und am Sonntag nicht, ist es 10 Uhr bis 16 Uhr. Ja, ich hatte gerade so im Hinterhof gehabt, weil es äh, schön wäre, wenn es eine Aufzeichnung geben würde, äh, nur dann einen halben Tag die wir Hälfte haben, davon aufzeichnen bringen. Wir haben schon mit dem Cremless besprochen, da werden Leute sein, die das auch aufzeichnen. Allerdings können wir nicht sagen, wie schnell wir das dann online äh, stellen, weil die brauchen einfach ihre Zeit, um das zu rendern und zurechtzuschneiden. Ich will den Leuten jetzt auch nicht jeden Tag auf den Sack gehen, dreimal hier, Video, Video, Video, Video. Notfalls bietet sich der Matthias mit meinem Ohr. Ja, das ist Problem, dass ich aber nur, äh, wenn ich Samstag hier bin und dann nur den Sonntag Nein, Die kollidiert nicht. Ja. nicht mit unserer Aufstellung. Ja, das, ja, ja, das, das ist jetzt so. Das hat er jetzt doch gesagt. Ja, der ja, hey, redet hey, ja, der politischen ja, ah, Arbeit. Das, das ist noch nicht der Das ist was anderes. Das passt doch. Genau, das war ja meine Frage. Cool, ja, das passt. Nein. Das, das passt. tragt euch ein, damit wir wissen, wie viel Kuchen wir backen müssen. Okay, da können wir ja nochmal mal überlegen, äh, das Interesse einer Fahrgemeinschaft zu begründen. Weil ich mich Nossen, auf, eine ja, auf einen der vorderen Plätze etablieren möchte, hm. und dann wäre das gar nicht verkehrt. Ich habe schon mit Ratsarbeit zu tun gehabt. Eine lange Zeit, äh, also ich habe den Verdacht, am, erst, am ersten Tag werden wir die fünf ersten Plätze erstmal auslosen und danach <lacht> so, ein Wahlverfahren. Es ist doch ganz eindeutig mhm. so, es muss jemand geben, der sich zur Verfügung steht. und es ist schön, wenn es eine Auswahl gibt. Ja, ja, aber, das war ja sonst nicht. wäre eine Wahl ja völlig nee. sinnlos. Ja, Nein, das war jetzt gar nicht der Punkt. Man hat das jetzt ja. bei der Bundesparteitag gehabt, da wurde ja auch erstmal nicht über so den Wahlmodus diskutiert. Länger, da ja. Stehen, das steht ja gar nicht zur ja, Debatte. Du äh. kannst ja so oder so wählen. Meinst ja. du, hat der man äh, doppelt aufzeichnet? Mhm. Ja. Das, ist das war in eine schlechteren Qualität, aber dann konnte ich... Nicht du gleich kannst gleich ja aus, eine andere aus einer anderen Position aufzeichnen. Wenn ich die Fahrgemeinschaft mich hier mal ja, vor allen Dingen Sonntag, wenn ich den Vortrag mache, nimmt er mich in 3D auf. Aus drei verschiedenen Perspektiven. Man kann überwählen. Frage, ich welche Netzanmittel das ist, auch man es vielleicht über UMTS gestreamt bekommt. Das könnte ich dann mal probieren. Probier's mal aus. Bin gespannt. Na gut, schön, dass ja, man mal hat das, hat das dann wir, wir brauchten da tatsächlich noch einen Zeitfüller, weil die richtig guten Vorträge, also kommunale Ratsarbeit und Rechte und Pflichten von meinem noch offen waren. Ich habe mich dann überlegt, so, was ist die Rolle der Kommune äh, im politischen System der Bundesrepublik? Also, da ich mal ähm, sage, man sagt immer so, Ach, Kommunen interessieren nicht. Die also da gibt es ein wunderbares Buch zu. Ja. Der Kommunen. Genau, einfach mal, was, wieso sind Kommunen wichtig? Wieso ist hier ein Ort, wo äh, ich sag mal Politik äh, besonders gut funktioniert, wo piratische Politik sehr gut funktioniert? Äh, ich denke einfach so als Argumentationsgrundlage, wieso um, um diese Arbeit zu begründen. Na, Politik ist ähm, die Politik, die den Bürger direkt betrifft. Ich würde das jetzt mal gerne ein bisschen abwürgen, weil wir ja. ja noch, noch äh, Tagesordnungspunkte haben. Danke jedenfalls für den Redestand. Ja. ja, also mit Vergelegenheit kann man sich entwickeln. Sammelpad. Ja, gut, äh, das wäre gut, wenn mich dann mal jemand mitnehmen könnte. Mhm. Mal, ja, mach, äh, mach, mach aber im Sammelpad ja, ja. zwei, zwei Slots auf: gut, äh, denn, äh, einmal eine Südkreisschiene und einmal eine Nordkreisschiene. Das kann man ja, dann okay. Beispiel, ja Wollen wir denn für die Mittel beiden auch was anbieten? Hä? Du ich kannst nicht entscheiden. Noch wer, wer, wer, im, wer mitten in der Sanduhr wohnt, der muss sich entscheiden. Ja. So, ich, äh, so, dann kommen wir mal zum Organisatorchen zurück. AV-Dinge für Com klären. Ich nehme an, es geht um Raum solche Sachen. Ja, wirklich, also ich habe es nicht reingesetzt, aber ich denke mal, dass er im Prinzip bei das letzten KMV... Rölen sieht aus wie Thomas. Wie aus aus wie Thomas. Thomas der Thomas, äh, wenn er denn exakt pünktlich wäre, der hat ja Minuten. Ja. Aber er kann ja trotzdem schon mal jetzt wie bei letzten KMV ja sammeln, was er braucht. Im Prinzip ist das ja das gleiche Equipment wie beim letzten Mal. Wir brauchen eine Bahnurne, wir müssen halt die Streaming-Ausrüstung haben, wir müssen ja, einen Beamer haben, im Prinzip eigentlich das gleiche. Ja, apropos, ich müsste mal gucken, wie ich da einen Schlitz reinbekomme, aber ich habe so eine transparente Dose oder da ist ein Deckel drauf, kann man zuklappen. Da muss ich nur einen Schlitz irgendwie noch reinbekommen, dass man da was reinwerfen kann. Dann hätte ich nämlich, hatte ich nämlich eine sehr schöne Box noch gefunden hat, bei mir, die man dafür nutzen hat eine kann. Ein da. Mhm. Da ist leider trotzdem auf ja. Aber ich denke, auch da kann man ja erstmal einen, einen Pad, Wir haben glaube ich so noch eins von letzten KMV. Äh, ja. Da hatten wir sowas ja schon mal angelegt gehabt, was wir an Equipment für letzte KMV brauchten. Das kann man ja einfach reaktivieren, kurz umbringen und gut ist. Ja. Im Prinzip kann man ja eigentlich das, was da schon drin steht, ja einzeln übernehmen. Weil da hatten wir auch letztes Mal eine Wahl gehabt, das heißt, das Equipment dürfte sich eigentlich ja nicht unterscheiden. Äh, es war soweit alles in Ordnung, würde wunderbar arg. Ja, da kümmerst du dich jetzt ja darum, da kann ich ja noch einen, einen Verpflegung nee, sterben. Da Plastikdose? Das ist eine Box, eine Plastikbox, die ist transparent. Hast du, <lacht> <lacht> hast, hast du einen Stechbeitel zu Hause? Holzweise? Ja, das könnte ich ich auch... Ach, cool. Also, also mal, na, bringen wir den Deck ja, das Braucht er eigentlich noch sowas wie Versammlungsleitung, Wahlleitung, wir Auf jeden Fall. Ja. Das wäre, glaube ich, auch... Äh, das, was das gehört ist, dazu zu den... <lacht> oh, ja, eben. Ja, die wann, ist, wann ist es noch? Also, die erste AV ist für den 25. Okay, 28. 28. Ja. 28. Okay. oder 28. oder? Ab für den Sonntag. Wir haben auch der Sonntag ist 26. 26. 26. Da haben wir auch AV in der Lage. Also, der, also hier hin. im Pet von letztes Mal eben Schlüssel für Raum dann streaming dann Beamer, Laptop für die VL. Nee, braucht ihr für die KMV noch eine Versammlungsleitung? Und wenn ja, dann ist die, <lacht> die, wir dann gucken. die nächste Woche, wie jetzt? Ja. Das ist der 15. Oktober. Ja. Ah, Stammtische in Erfurt. Wir Und haben wir dann zwei oder das drei Stammtische, stammtische ja. die Woche jetzt im Monat, damit wir direkt ja. keine Werten zusammen Ja, ja, dann ist, ja, ist das Problem, ja. dass wir zurzeit alle gemeinsam haben. da zieht sich dann das Hass. Heißt dann äh, Drucker, Wahlzettelstifte, Ohren, Schere. Stimmt doch. Ja, stimmt doch. Um, das ist ja eigentlich ja alles. Stimmt, ja, alles. stimmt Verstandung Verstandung der oder das nicht, da kann kein Fünf Minuten. Jetzt. Warum du das ja. Ich ja. Dann halt Und die dann Die, passiert passiert die, die Versammlungsleitung Versammlungs erklärt hiermit, dass die Pause für beendet erklärt ist und dass wir jetzt fortfahren. Mit der Neu so, äh, Thomas, wir haben Sachen pausieren lassen. Äh, ist jetzt die Frage, äh, also es ging äh, diese rathaus geschichte wollten wir noch mal noch von dir genau die Seite auch. Dieses, das mit den Pressemeldungen, äh, äh, da war noch was bei dir ist. Äh, dann äh, die AV-Dinge mit Comklären, da hatten wir auch schon einiges äh, schon äh, das ist ein heute. Du. Wir ja, brauchen, stimmt. Wir brauchen nur den der Protokoll-Theorie. Ja, Kontrollen, der ja ist so Florian der hat gerade einen Lohnruf auf seinem Pika bekommen, deswegen brauchen wir noch erstmal, bevor wir noch ein Protokoll hat das ins Pad gemacht. Der hat das mit seinem Laptop gemacht. Also, der hat das ins Pad gemacht oder hat das in eine eigene Datei gemacht? Keine ja, Ahnung. Er war sehr schnell weg. Sehen wir die kanadischen Piepen? Das wusste. Protokoll ist auf jeden Fall irgendwann eben bearbeitet worden. 8.1. Da steht was drin, ja hat er im Pad gemacht. Ähm, ja, jemand mit Laptop müsste das im Pad weiter ausfüllen. Ich werde jetzt reden, deswegen mache ich das nicht. Mhm. Okay, äh, Thomas, bist du bereit, das auch zu machen oder würdest du? Ich. Äh, kein Achso, da hast du Laptop, das steht an der Folge. Ja. Das? Ich weiß immer noch, wofür der zwei hat, dann habe ich immer noch nicht so was begriffen. Einer ist für Streaming, einer ist für. Äh, so, ja, nee, es geht halt, weil äh, eben, äh, du hast gezwittert und äh, du hast halt. Äh, ich der Laptop mit dem Dual-Monitor. Mhm. Also ja, dass man zwei noch so rausschieben kannst, ich glaube, es gibt jetzt Handys mit, mit beidseitigen Monitoren, ne? Ja, ja. Ich habe Handy gesehen mit vorne kapazitiver um normaler Touchscreen, hinten äh, E-Ink. Ja. Das ist. Gerade auf der gibt es gibt irgendein in die Richtung geht. Laptop mit dualen Monitor, wird vor ein paar Jahren schon noch. Es gibt auf jeden Fall diese Dinge hier und hier. Mhm. Ja, das ist sowieso auch. Oh, nee, nee, da war so ein Teil, du hast Monitor 1, klappst du raus und hast den dann oben stehen. Oh mein Gott. Das ist dir echt viel weiter. ist ja gut. Danke, ich gehe wieder auf. Ich sage, also äh, Leute, liebe Stream, ich zeige mal auf muss wirklich nein muss man nicht ich glaube, das ist das da das kommt schon bald drauf <lacht> <lacht> Sticker ähm, ja okay Thomas fangen wir am besten wir waren eigentlich jetzt bis äh, zur Hausen durch, durch denke ich mal äh, erstmal diese Rathausgeschichte Rathaus, da Rathaus auch ja, hat jemand die E-Mail auch gelesen oder ja. habt ihr einfach nur wahrgenommen, dass da irgendwas war? Ja, nein, nein, gewesen und auch angeguckt. Gut, dann wisst ihr ja, dass es das nicht nur äh, diese Aktion mit dem Rat das abgehören, sondern dass bei dieser Aktion auch Flyer verteilt wurden, wo auch der entsprechende Vordruck oder die Version aus Neues dann äh, dabei war. Das heißt, die haben die, äh, diese Aktion genutzt, um Medienaufmerksamkeit a zu erregen und b, äh, während der Aktion Leute nochmal für eine Kryptoparty zu bieten. Das heißt, es ist... Äh, die Aktion selber war nochmal Werbung für eine zweite Aktion. Das fand ich eigentlich ganz nett, weil Proptopart ist ja prinzipiell, wenn man einfach nur sagt, wir machen andere. Ja, genau, ja. Die Problematik ist ja hier, wenn man sinnvoll verbinden wollen mit der Kommunalwahl, muss man Kreishaus abwerfen. Ja. Ja, äh, ja, das ist das Problem. Ein Kreishaus eine Position finden dürfte sehr schwierig sein. Wir könnten eigentlich dem Sinne nur den Sitz äh, des Bürgerbüros Türen abrühren, oder so ähnlich. Äh, Rathausabhören ja. ist auch ein bisschen dumm. Ja. Wir können <lacht> Baustellerabhören Ja, das ist, das ist echt böse. Wir habe schon wieder in diese Pferde. Nee, wir können die Aktion modifizieren, wir ziehen uns Bauarbeiterklamotten an und tun so, als hätten wir gerade im Rathaus schon direkt die Drohne, die Abhöranlagen eingebaut. Die Wanzen einbauen. Die direkt einbetoniert sind. Ja. <lacht> Ich glaube, das ist alles nicht so toll. Ne? Ja. Ich habe einfach die Aktion gesehen, dachte mir, okay. ich e nicht, Die Umsetzung. Das ist dann toll, wenn das Rathaus an einem zentralen Platz ist, auf dem auch Publikumsvertreter sind. Ja, das hätten reichen. wir in Dürren. Ja, ja. du, ja, ja. die ja. bauen hier gerade ja, an der Hütte. das, der das ja. ist der Problem. Ich ich mir das Problem. Äh. Man würde das in Niederzieher versuchen. Das Rathaus ist so abgelegen. Sind Sie nicht der Klein Ich glaube, nicht nichts was interessant ist. Da kommt vorbei. Man müsste mit Radio holen. Live-Slot haben eine Live-Sendung und äh, entsprechendes Equipment, das leicht zu bekommen, dass man dann die ezt telefone abhört und dann die Gespräche direkt über Radio Uhr direkt veröffentlicht und dann die Leute dann an die Tür klingelt und dann so sagen. Glaube, ja, das ist illegal. Ja, <lacht> ja. <lacht> Mega, illegal. Ja. Von daher ich würde sagen, sagen, ich sagen, nicht bereitstellen und wen würde ich das dann auch nicht tun wollen. Was kostet <lacht> das? Was, was, was, ist, was, was völlig legal <lacht> ist, zum Beispiel. Es gibt in sehr vielen Wohnungen Babyfone, die auf 27 MHz arbeiten, im CB-Funk. Ja. Ja, ja, die kannst du legal ja abhören ja. und die kannst du auch weiterverwenden. Ja, legal abhören. Mir geht es um Bilder unterwegs. für die Stresse ja, zu generieren. Ja. Und jetzt ist die Frage: Haben wir eine Idee, wie wir das in noch hinkriegen oder sagen wir einfach, nö, ist jetzt. Ja, so ja. an, an Thomas, ich hatte es eben schon angesprochen, ich will ja nichts zu nahe treten, aber wie du ja weißt, war ich zwischen Weihnachten und Silvester in Hamburg beim Chaos Communication Kongress Ja, ich weiß und ich habe auch ein bisschen was gehört, was du gerade gesagt hast. Und äh, es ist zwar gut, dass alle sagen, so viel verschlüsseln wie noch möglich. Nur das Problem ist, die Implementierungen sind sabotiert. Die Hardware ist sabotiert. Ich weiß. Bios von heute mit diesen Tools ja, die mit, mit, können mit fünf Geheimnisse sich im BIOS äh, drin sein, äh, ohne dass sie voneinander mitkriegen, dass sie drin sind. Was äh, wird so? Da habe ich mit dem Gala hier, der bei uns die Krypto-Party gemacht hat, habe ich da noch am BWT darüber geredet. Wir werden vielleicht mal angehen, auch auf einer Krypto-Party, zumindest in Aachen, wo die öfters Welt schon machen, auch darüber zu reden, was man hardware-seitig suchen kann. Zum Beispiel entweder alte Rechner verwenden, das ist halt die doofe Methode, oder Open-Source-Hardware zu verwenden. Das ist es natürlich immer noch schwierig, weil die Bausteine dafür, die sind ja äh, vermutlich nicht open source aber, und man weiß halt auch nicht, Thomas, ob sich die Leute an die Baupläne halten, aber... Thomas, ich möchte dir ich sagte, ich, ich war während die Touristen beim Kongress, alle da bei dem Assange äh, Stream drin waren, bin ich in den Krypto Vortrag drin gewesen und das Ganze sieht so aus. Äh, ein, äh, der Bruce schneider ein berühmter Kryptologe aus den USA, der hat schon vor vielen Jahren äh, Geschrieben, fast jeder Mensch auf der Welt ist in der Lage, eine Verschlüsselungstechnik zu bauen, die er selbst nicht knacken kann, aber andere können sie knacken. Du bist ja selbst in der Lage, was zu machen. Jetzt ist es ist aber so, dass es das heißt, man soll nicht versuchen, selbst was zu implementieren bei Kryptografie, sondern vorhandene Sachen müssen. Und das Problem ist, die vorhandenen Sachen, wenn du die nicht kapierst, diese Open Source Geschichte. Ich rede auch nicht davon, selber Open Source Sachen zu entwickeln, sondern Open Source Hardware zu nutzen. Genau. Das, ja, ja, das also ist kein Deutsch sicherer. Es sicherer. Äh, nee. ja, oh, eine ich möchte mal gerne was einwerfen. Es gibt zum Beispiel von, ähm, ich beschäftige mich mit und solche geschichten gibt es ein Board, äh, wo ein äh, Dual Core, äh, Dual -Core äh, Cortex drauf ist und äh, die haben auch noch die Möglichkeit, da selber Hardware aufzubauen auch äh, verifizierte Krypto-Hardware. Und die kann man sich zum Beispiel bei OpenCosten. Ich meine, ja, ich also aber das, das sind alles mit Insellösungen. Verlaub, mit Verlaub. Zertifizierte. Das ist genauso wie der Profiler, schritt ja. vom Geheimsitz das ist nicht. Ja? Ja, und es sind Insellösungen. Wir, wenn, wenn ich Kryptografie zum Erfolg bringen will, dann müsste ich eine nicht kompromittierte quasi Blackbox haben, die jeder Bürger. Wo sie stehen hat. Ja, das, das Problem du, ist, die Blackbox ist nicht Open Source. wie mache ich es, aber Open Source ist sie garantiert kompromittiert. Also das, da muss ich, muss ich inzwischen leider von ausgehen. Die Software ist Open Source, aber die gesamte Hardware, die da drin steckt, Thomas. gerade bei den Geräten, die Open Source sind, nehmen wir den, den, den, den, den Open BRT. Teile oder so. Ja. In die, in die, die, meisten bei, von, die meisten von diesen Teilen sind kompromittiert. Die ist, ist du hast deinen Open-Source-Quelltext. und kannst ihn ja. lesen. Ja. Du hast schon keine Kontrolle, was der Compiler macht. Ja. Der Compiler, das ist schon wieder so kompliziert, dass mhm. du da mit deiner Open-Source-Geschichte schon wieder an deine eigene persönliche Grenze stürzt. Das ist schon ein Problem. Die Polen-Kampagler sind profiliert. Die ganzen schönen Ellipsen-Sachen, die sie jetzt in der letzten Zeit hatten, alles Kacke, weil Millionen und Abermillionen der der Sabotage von Zufallsgeneratoren Ich so ja, weiß nicht, warum abgesehen aufzuregen? Abgesehen davon, schweifen wir, glaube ich gerade ein Thema. Ja, ja, Pseudosicherheit. Pseudo Pseudo Pseudo ja, aber nochmal zurück zum Thema, wenn ich mal kurz darf. Ja, das ging ja einiges erst um die Rathausaktion. Ob man sowas macht oder nicht. Mein Vorschlag ja, also ja, wäre ja, das tatsächlich, dass halt sein zu lassen, nicht weil ich die Aktion nicht gut finde, sondern weil es, ich weiß ja ich weiß nicht wie es in Düren ist, aber in Düren gibt es das einfach nicht her, weil das Rathaus eine Baustelle, das Kreishaus liegt so weit weg und ist ja total verstanden. Ja, Natürlich könnte man das alte Rathaus nehmen. Ja. ja, nur interessiert keine Socke, dann wird da gleich so eine Art Tiergeschichte draus, weil der Kreis sich da zur Zeit weit gemacht hat. in dem Ding Sonst in ist, davon, ist davon... Ist ist das Sozialamt und die Form von ja. ich ich frage ich ungefähr, was, was willst du da aufnehmen? Und ja. Was kannst du davon öffentlich machen? Ja. Wenn du zum Beispiel in Düren am Marktplatz hättest, Öffentlichkeit, Bürgerhaus, ja. aber das sind ja zum Teil ganz private Angelegenheiten, die da besprochen werden. Gerade sozial, wenn das da, was? Das ist ein genau. da sitzt, wenn du ja. da abhörst, fällt mal an. der bekommt die Stütze? Die haben das nicht ab. verstanden oder die haben nicht abgehört. Nee, die, die haben etwas so was so aussieht, die ja. abhören, damit ja. sie geile Bilder für die Presse haben. Ja. Ähm, um mal um eine Sache mit der Crypto-Party zu ändern, es gibt nur eine Sache, die schon früher sehr sicher, fast das sicherste war und die einzige, was heute eigentlich auch nur sicher ist, und das ist, damals waren das die One-Time-Pads und äh, heute für die Leute, die das heute lernen, Vollbildverschlüsselung. verschlüsselung Das ist sicher, solange die Endpunkte sicher sind. Ja, aber das sind alle Sachen, da gehen wir wieder in die, in die Details rein. Wie er schon sagte, das ist, ist reines das Markieren, dass eine Showveranstaltung ja. um die geht. Und wenn ich so eine Showveranstaltung sinnvoll durchziehen will, in unserer Region, ganz dumm gesagt, ja, dann können wir davon reden, die Aktion, äh, ich kann die auch mitnehmen und du bleibst drauf. Ich finde diese Geschichte, so etwas aufzuzeigen, finde ich gut. Aber dann vor, der die Kryptoparty. Ich halte für eine Kryptoparty, das ist für mich alles. Ja, so aber das, das sind zweierlei drei, Paar Schuhe. -E ja. Ja. Also Kryptoparty ist für mich nur Pseudosicherheit. Ja, ja, aber das ging erst um die Aktion. Da würde ich auch sagen, ich glaube, du hast vorhin schon gesagt, Dietmar, wenn würde das meines Erachtens, wäre das Kimmes besser, sowas, sag ich mal, drei, vier Wochen vor der Wahl zu machen, nicht drei, vier Monate vor der Wahl, weil bis dahin ist das verpufft. Das mag ja alles sein. Nee, ich will, das wenn wir diskutieren gerade nur, ob wir es machen und wann wir ja. es machen. Ja, also sagen wir mal so, es müsste doch möglich sein, Aufmerksamkeit zu kriegen, wenn wir tatsächlich als Punkt der Belauschung die, die sache nehmen, wo, wo der Rat sich trifft von Bürger zurzeit die, dieses alte Sparkassengebäude. Ja. Das ist ja zurzeit so ein bisschen der Ersatzrat aus. Also wenn, was, wenn Sie, da sind Bürgerverbote und da beraffen die Leute noch, da ist die lo, aus. Die Location ist vielleicht jetzt auch die Frage, wo das ist äh, das was ich mir vorstellen könnte, wenn man da wenn das, gut, wenn man da auch einen Infostand äh, aufbauen, weil ich könnte sehr gut Material äh, auf, aufbereiten, wo man den Leuten zeigen kann, mit was auch, auch in einer einfachen Sprache und auch, auch bildhaft, wie man die Technik belauschen kann. Das kann man sehr schön darstellen, dass das so aller Sendung mit der Maus auch verstanden wird und das könnte ich aufarbeiten. Wenn man jetzt so schön, man hat es... Ja, einen großen Bildschirm, wo die Leute das sehen können, ja. ja, und einen fetten Akku. Ja, Bildschirm, vielleicht auch mein auch da, da ließ sich auch wahrscheinlich auch äh, mit Totals auch was machen. Äh, aber äh, Location ist jetzt die Frage, wo und ob, aber wenn man dann auch vor stand und dann sozusagen, äh, sozusagen ja, die Leute so ein ja, bisschen... Gehe mir doch mal systematisch vor. Erstmal wollen wir es, weil alles andere klingen ja erst danach. Also ich würde das ja einfach so ein bisschen zu strukturieren. Also, also wie gesagt, ich würde persönlich sagen, Grundsätzlich ja, jetzt mal von den einzelnen Machbarkeitsproblemen äh, abgesehen, würde ich sagen, ich finde die Idee gut. So, dann wäre der nächste Schritt, wo man es macht, würde ich mir tatsächlich überlegen, äh, nehmen wir nur noch halt eine halt dann, wenn es nur um das ähm, Fake-Abhören geht, dann halt das Rathaus oder doch nicht oder halt dann vielleicht dann doch das Kreis, weil der Kreistag sitzt. Ich wäre dann zweifelsohne lieber für den Büren Stadtrat, weil ich habe die Erfahrung gemacht, für viele Bürger ist der Kreistag zu abstrakt. Das ist doch eigentlich das wichtigere Gremium, keine Frage, aber die meisten Leute, gerade hier in Büren, die identifizieren sich mit der Stadt. Also, ich habe nur eine Problematik. Ein das ist eigentlich das, wofür wir stehen. Wir wollen transparente Politik. Da wäre es viel besser, vor der Sparkasse äh, sich hinzusetzen, einen Infostandard zu machen. und irgendwie. Nee, du, du, kriegst, du kriegst die Medien nicht dafür. Ja. Dann ist die Sache. Du kannst auch einen, es geht sich um, um ein Fake Das ist eine ähnliche Sache wie damals der Trauerzug. Du machst eine Schauspielveranstaltung. Du machst da so, äh, so einen Stand, äh, ein paar Leute von mir aus in Schwarz gekleidet, ein paar gekleidet wie ein paar Techniker mit die Mäuse auf der Ohren und so weiter. Du tust ein paar gebastelte äh, Halbkugeln aufbauen, zu so aller Mikrofone einrichtest, ja, ja. auf der auf. Show und eine. Ja, eine ja, ja Show. Ja, ja. die Veranstaltung ist ja du gar nichts mehr. Show. Keine Aufklärung. Die kannst du mit Flyer ja, ja, nebenbei machen. Ich, hab, ich, ich kann mir mittlerweile, habe ich, hab ich im Kopf einen Tempest-Angriff, wie man, äh, wenn die Leute alle bei einem ihren Geldautomaten, weil das ist ja sicher als Online-Banking, wie du da mit dem Smartphone stehst und, und, und aus dem ganzen Umkreis von den Terminal die da abreichen kannst und dann hast du alles, was du brauchst. Ja, das ist alles schön und gut. Das aber kannst das du alles auf Flyer schreiben. Ja. Ein paar grundsätzliche Informationen, aber ich würde am liebsten ein Flyer mit unserem scheiß Wahlprogramm dann da verteilen. Ja. Erstens das und zweitens, wenn die Leute wirklich Interesse ja. haben, sich zu informieren, dann können die auch immer noch zu uns kommen. Dann müsst ihr wissen, wo die zu finden sind. Wir brauchen, wir brauchen für so eine Aktion 10, 15 Piraten vor Ort. Ja, das ist eine ganz klare Sache. Ja. Die, Hälfte, die Hälfte spielt rum und die andere Hälfte also verteilt Schleier. Und informiert. Und, stört. und, der und der ja. Eine Show, wenig Aufklärung, Werbung für die Piraten. Nur, aber ja. die Piraten brauchen eine Lösung für diese Tempest-Angriffe und solche Sachen. Ja, ich ja, meine, uns geht es gerade, Politik ist nicht die Lösung, geht. Politik ist der Weg zur Lösung. Es geht erst ja so, darum, um die Leute zu sensibilisieren für die, die Problematik. Ist, ist, die Lösung ist, dass in der politischen Verantwortung Menschen sitzen, die so einen Scheiß nicht machen. Und ja. das kannst du nur, wenn den Leuten bewusst wird, dass das auch Scheiße ist. Eben. Eben. Genau dafür ist die Aktion. Eben. Ja. ja, gut. Du musst eine ja. Aufklärung. Und du kannst in dem Sinne vom Marktplatz auch... So eine Nummer faken, wir hören hier den Bürgermeister ab ja. und in die andere Richtung hören wir den, Tra den Landrat ab. Okay, ja. machen wir das, wir das mal haben um die Diskussion abzukürzen. Äh, gesetzt den Fall, wir kriegen einen vernünftigen Platz äh, zustande, sei es das Rathaus ist gerade äh, fertig mit dem Umbau oder irgendwas anderes, fällt uns einfach total toll wir machen wir dann die Aktion, wer ist dafür, ja. wer ist dagegen, wer enthält sich, damit klar. <lacht> Gut. Dann, äh, ja, wir sollen, wenn sollten uns einfach eintragen kann, das kann. Für die Agentur für Meinungsbild für, äh, ist ja eine Bundesbehörde, aber was willst du ja. damit eine Kommunen Meinungsbild ist deutlich positiv. Ja, darf der Postbild Ja, Jawohl. <lacht> okay, Thomas, ja. und, und glaube ich, in sein Nein, ich das. Ja, aber ich bin etwas. Ja, gerne. Ja. Also, gesetzt äh, den Fall, ähm, nee, du bist, du bist gewählter Versammlungsleiter, dann darfst du also wirklich gewählt wurde ich eigentlich nicht. <lacht> ich ich bin ein wohnheitsmäßiger Versammlungsleiter? Ja. Du hast ja das Recht, er ist okay. Ja, wir können ja doppelte Versammlungsleitung machen. Genau, ja. eine genau. Doppelspitze, weil zwischen der ja kein Blatt Papier passt. Nein, Deswegen Bei ja. Versammlungsleitung und Wahlleitung ist das immer so: eine Person wird gewählt, die HelferInnen bestimmen diese Person selber. Mhm. Das kann natürlich ja. von der Versammlung Protest dagegen eingereicht werden, dann macht es klar. Ich Egal. protestiere. Oh. Du protestierst gegen mich. Grundsätzlich. <lacht> dann, äh, ein ein Generaltroll muss es immer geben. Ja, bitte, dann, dann äh, fasst du dann den Protest in Worte und äh, bildet eventuell ein Meinungsbild, um äh, ein äh, Rausbildung zu versammeln. Und dann Problem. mit 20 Unterschriften. Ja, ich gehe nicht über los. Na, nein, das, das ist es mal ernst. Wenn du protestierst, das kann, da kannst du guten Grund ja. haben, dann mach es, dann machen wir es aber auch formell und dann klären wir das. Ja, das dann ziehe ich dann den Protest hier mit offiziell zurück. Lach mir, mehr, mehr. trollig. Nein. So, doch den Wie gesagt, dass zu gucken, dass so was hat ihn eigentlich abgeschlossen. Wo ging es dann mein Vorschlag hat nun gesehen, dass so das in den letzten also vier Wochen sind. vor der Wahl war, vorher ist war profen meines Er. Ja, also ich glaube, was ja, jetzt wenn wenn ich noch Ich, noch noch ich, noch. Noch ich noch. würde jetzt auch mal weiterhin bei dieser Sache sagen, weil aktuell, glaube ich, würden wir das nicht machen. Ähm Bleibt wieder keiner stehen. Ja. Der Wetter ist, ist nicht vorausplanbar. Wenn du Regen, Schnee oder sonst mhm. in längster Zeit hast, also haben wir eine Aktion für, für die vermutlich auch. Also, ja, gut, es kann natürlich sein, dass in drei Wochen einfach die NSE äh, Monat die NSA kein Thema mehr ist. Ja, okay, und dann, ja. wer weiß, also. Ähm, wir haben bisher keine Zentren investiert. Eben. wie auch immer. Ähm, außer, außer ein bisschen Anufolie und Waffe brauchen wir eigentlich auch nichts investieren. Wer ist der Meinung, dass wir diese Aktion zu einem späteren Zeitpunkt machen? Oh, ich habe ja schon das ist gut. Dann äh, ist das Meinungsbild auch um, wieder deutlich positiv. Wer ist dagegen? Fragt uns auch nochmal. Ja, du musst kaum wer sich enthält. Ja. Enthält. Wer ja. ist denn dafür, dass der wir den Monat April ins Auge fassen? Ist das und ein Zirr Meinungsbild Zirr Bild auch? Ja, das ist ein Meinungsbild. Und also als, ja. als, als ein und als Horizont. Ein unverbindliches Meinungsbild ist auch ja. gut, ich eine gute Idee. Ja, April ist immer gut. Ja. Du kannst Du das auch Meinungsbilder. Und dann würde okay. ich sagen, schließen wir dieses Thema hiermit ab, es sei denn, jemand hat noch irgendetwas zu klären, weil alle weiteren Details lassen sich dann klären, sobald es geschieht. So, dann war Pressemeldung, das, das, das war, <lacht> wir haben versucht. So Übergeben wir die Versammlungsleitung an Matthias. Ja. <lacht> da ging es, das mit der Pressemeldung gehört hier rein, nicht unter Sonstiges. Ja, machte aber dann, wie gesagt, mein Einwand vorher keinen Screen. Was wir den nachher. Outsourcen ja und, äh, wir können gerne erstmal noch diese Nummer mit den AV-Dingen zu Ende bringen weil wir haben die Nummer mit der Versammlungsleitung immer noch nicht geklärt. kein ja. Thema okay dann springen wir zur AV-Dinge komm klären und da braucht man eben die Liste mit den Dingen die wir brauchen auch schon aufgerufen, die noch existiert wir haben ja ein Pet gehabt, wo die ganze Sammelsurium an Zeugs was wir ja. okay dann ähm, ich habe mit dem Kom telefoniert ich hatte ja mit dem kurz vor Weihnachten so im Weihnachtsstress wirklich abgeklärt, ob das prinzipiell ginge. Hab dann irgendwie Heiligabend oder einen Tag vor Heiligabend vergessen nochmal anzurufen und definitiv zuzusagen. Das habe ich heute leider erst nachgeholt. Aber ist wohl kein Ding. Die wollten nur dann nochmal, dass wir das per E-Mail schicken, damit wir auch definitiv Zeiten haben und so. Deswegen frage ich nochmal nach, was wir für Zeiten eigentlich ins Auge gefasst haben. Es wird 11 bis 15 Uhr prinzipiell, wenn ich mich nicht täusche. 11 bis 15 Uhr? Weil 15? das komm nämlich sonntags eigentlich auch nur für den Brunch geöffnet hat. Und dann ist auch 15 Uhr niemand mehr im Haus. Ich würde allerdings reinschreiben, dass wir eigentlich gerne auch bis 18 Uhr oder hätten. Was von dem Punkt geht, aber dann nicht möglich. dass Natürlich bringt voll 10. Wir haben Zeiten vorgegeben, deshalb darf ich, ja, ich okay. das erste Blatt weg. Damit es ich weiß nicht, drin. welche Zeit. Ich glaube, die haben auch nur, nur noch. noch, noch Ab Seite 2 stellen wir gerne Namen mit. Äh, kann ich da weg tun? das wegtun? Das Internet ist weg, kann das sein? Ja, so also läuft das hier. Das ist Internet ist grausam, wobei die, die, die beiden Streams wunderbar diesmal laufen. Wahrscheinlich scheint gerade das die Prioritätenliste von diversen. Also wir haben ins Auge gefasst. Von 10 Uhr Akkreditierungsbeginn bis dann halt eben 15 Uhr. Von 10 Uhr Akkreditierungsbeginn. Ja, so steht es jetzt drin. Damit würden die ersten Leute ab 10 Uhr hier stehen, eigentlicher Beginn 10.30 Uhr. Nein, wir kommen wirklich. Was? Please create the pet? Nein, ich will Pet Und das für den 26. Januar, 2. Februar und 9. Februar. Ich, wohl auch, ich hoffe, dass man ein bisschen. Ich muss das ja auch alles aufbauen als Technik. Ja, wenn die ja schon ab 9.30 Uhr hier offen haben, passt das ja dann. Wenn ihr die erst um 10 Uhr kommt mit der Akkreditierung, wie eine halbe Stunde. Zum haben. Aufbauen. Hast du Zeit Also, wie gesagt, während der Akkreditierung muss nichts aufgebaut ehm. sein. Okay, okay ja, 10 Uhr bis 15 Uhr. Ja, das Und, ist schon eine Minimum die, die Nummer lohnt. Okay, dann schreibe ich gerade die aber zur Akkreditierung braucht es ja mindestens Internetzugang. Ne? Nein, ich kann offline akkreditieren. Ich brauche nur vorher eine aktuelle also Ach so, ja. Mitgliederliste. Ja, das ich auch könnte Sie ja ich kann gehen. über die Datenbank akkreditieren. Das ist die feinere Nummer. Aber es geht auch offline ja. über die Mitgliederliste. Und da ist es äh, vollkommen egal, ob die Person bezahlt wird oder nicht. Ja, äh, ja das ist sowieso die Sache. Ich würde auch sagen, bei der KMV lassen wir es frei nach der drei monats ja, das ist die drei Monatsregel, die andere nicht. Weil ich ich sagen, wenn wir können wir können mal ja. wir können bei dem Bundesverband rangehen und sagen, jetzt sind gut die Stimmberechtigten, die bezahlt haben. Ja, wobei das, glaube ich, ziemlich unerheblich war, ich weil es war gar nicht so viel na Ja, aber <lacht> das haben die da vorher Verbindungen gemacht. Weil die Leute gedacht haben, ja, das gilt dann auch für die Erfahrung. Aber das ja. ist ganz gut, das ist Leute halt motiviert zu zahlen, das finde ich plötzlich ja, ja. gut. Ähm ich werde mich morgen mal reinsetzen und gucken, ob wir vielleicht ein Feedback darin haben, die Leute ihre Beiträge bezahlt haben. Ach nee, dieses doofe Ding. Wir machen. ja gleich ich ja nicht. schon eine Morpho, aber, äh, müsste das mal gehen. Aber noch keiner. Glaubst du, dass die Beträge... Hast du da war vor Ort bezahlt? Ich habe ich hab überwiesen. Ja, ich oh, gesehen, ja, ich also, also gestern waren die ganzen Überweisungen noch nicht zu sehen. Bei mir war abgebucht worden schon. Ja, das war ja nichts mit Abrufen zu tun. Ich habe auch schon im Dezember oder so. Ja, ja, ja. Also. ja, ja die Summe waren so eine Zeit. Sagst du mir nochmal die Tage? Was Brief von den ja, Jahren? die Tage sind, sind der 26.01., der 2.2. 26. Zweite, zweite und der 9.2. Alles Sonntag, ja? Für die Abfahrts, ja. ja. Die KNV ist vorher. Die ist am 15. So äh Ersetzt einfach die Veranstaltung wie heute. Und ja. auf welcher Versammlung hat er vor, die Liste zu wählen? Die Liste wird an den drei Teilen. Ja, man sollte ja schon ja, anfangen. Weil die Liste, ich denke mal, man sollte tatsächlich mit der Liste halt anfangen. Mhm. Weil das ist ja auch. Mir ist es, mir ist also, so. hm? manchmal kennt man ja auch Piraten. Ne? Leute, die bei der Listenversammlung irgendwie dann doch nicht den erhofften Spitzenplatz kriegen, haben dann plötzlich vielleicht keine Lust mehr, Direktkandidat zu werden. Deswegen vielleicht erst alle Direktkandidaten auf so auch machen und äh, dann auf der dritten Versammlung erst die Liste wählen. Oder mit und, mit. und die dritte Versammlung dann quasi nur die Liste. Was man wählen. auch tun kann, ist Direktkandidaten wählen, bis man keine mehr hat, mhm. dann die Liste wählen und dann äh, händeringend neue Direktkandidaten suchen. Ja, aber ich, wenn, ich, wenn tatsächlich noch Leute fehlen, mhm. fehlen dann ist Wir können zur Not den dritten Termin verlegen. Ja. Mhm. Klingt mhm. auch auf die Reihe und Druckwahl wird auch Mittwoch verlegt. Wenn man keinen. Und was ist, wenn man. Am ersten kann, Tag der <dass> Hallo! Von genau, kann eine Versammlungsleitung eine Versammlung auf einen anderen Tag vertagen, zu dem nicht explizit eingetragen wurde? Okay, das heißt, wir können nicht sagen, wir machen am Mittwoch weiter. Nein, nee, okay. nee, wir müssen K neu eintragen, glaube ich. Wir müssten neu einladen. Ja. Ja, einfach, aber ja, aber dann würde ich es auch parallel machen, für alle drei Veranstaltungen für alle drei Tage pauschal einladen, weil wenn wir vorher durchkommen, kann man ja. in Veranstaltungen ja, die einladen, das, ja, ein das, ja, ein das heißt, dann geben wir kein Risiko ein, wenn wir tatsächlich ja. mit zwei Versammlungen Was wir, tun wir können. Was wir tun können, ist für den dritten Tag äh, für den dritten äh, nochmal äh, für einen zu einer KMV einladen. Das ist wenn, eine kurze ja, und, oder wenn wir jetzt ein Problem haben, dass wir mit den AV-Märkten das gibt Probleme, weil wir am ersten Mal uns heillos Dann haben wir immer noch die Möglichkeit, zu einer neuen AV mit 14-Tage-Einladungsfrist einzuladen. 14 Tage? Offiziell mhm. nur 14 Tage, nicht, nicht vier Wochen. Ähm, mhm. Nein, wir können, äh, was wir tun können, das sagen, der Landesverband. Das, das, würde, das würde ich auch jetzt äh, wirklich vorschlagen, äh, vor dem ersten Termin, den wir haben, das sind 14 Tage vor dem letzten Termin, äh, Gleichzeitig zu einer KNV äh, äh, für den letzten Termin einladen. Falls nämlich, wie auch immer, dann äh, wir dann keine, ähm, äh, keine Ausstellungsversammlung mehr haben oder die einfach schon durch ist, dann können wir da eine weitere KNV durchführen. Den Raum haben wir sowieso jetzt gemietet. Ja, das klar. Und Punkt 2 ist: Denkt bitte daran, es müssen gar nicht alle Leute, die kandidieren, erscheinen. Es reicht, wenn Sie diese zwei Fische, die sind auch gerade nochmal über die, die Mailingliste gegangen, ausfüllen, also unterschreiben. Und einer bringt die mit. Und Sie erklären einfach Ihre Bereitschaft. Damit können wir immer noch bei dem dritten Termin Direktkandidaten auffüllen. Die von mir uns auch dann ganz hinten in der Liste stehen. Aber müssen wir überhaupt alle Plätze in der Liste füllen? Also die, nicht, also die, die Liste, Liste. ist völlig gut. Ja, Wie lange die Liste, Liste ist, ist unsere Liste. Wichtig sind, denke ich mal, dass wir möglichst viele ja. Direktkandidaten ja. haben, ja. damit wir dann auch die Stimmen äh, bekommen. Das, das meine ich. Nee, ich meine, ja, der Listenkandidaten werden wir maximal drei durchsetzen, würde ich sagen. Ja, aber die Liste sollte schon was länger sein. Ja, ja zehn. Wegziehen, falls ja, Leute können. Ja, vier ja, ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, ist auch nutzen. Aber wir müssen nicht bis zum letzten Direktkandidaten. Ja, also diese Termine muss man dann auch unten Miete zahlen. Wichtig ist, dass wir genügend Fliegenfänger haben. Wir haben ja deshalb die KMV schon auf den Mittwochstermin gelegt, dann sparen wir uns dafür ein bisschen Geld. Ähm ja. so. Hat sie Sachen mitgekriegt, wo wir eben schon drüber nachgedacht hatten? Ich versuche gerade nicht. Kein dem Geld auszugeben. Also, das, das ist echt ja. schwer, die Leute reden. Das ist nochmal die Zeit, die wir brauchen, mit Auf- und Abbau. Also, quasi, ob wann wir rein müssen, ob wann wir raus sind? Ja, wir müssen spätestens um 10 Uhr rein, aber besser wäre noch vor 10 Uhr, also halb 10. 930 Jahre ja, wirklich gut. Ja. ja. ja. Ich auch für irgendwie ein vernünftiges Netz zu sorgen und so. Wir will umstellen, überlässt man ja auch letzten Monat. Ist im Prinzip das vom Aufbau das gleiche Grün? Ja. Das ist ein Minimum 15 Jahre. Also wie gesagt, wenn wir 18 Uhr kriegen würden, wäre super, dann kommen wir auch mit weniger Termin nehmen. Können wir wirklich zum Schluss, eine nette hätte ich machen. Ich muss sowieso gucken, ob ich am letzten Termin wieder fit bin. Ach, nochmal, Geburtstag. Wie gesagt, <lacht> muss ja auch Wenn wir fertig sind, feiern wir am letzten Tag dein Geburtstag. Ja. Ich glaube, da wird er ja schon so fertig sein. Als Geburtstagsgeschenk darfst du die Versammlung halten. Äh. Genau, und zwar von vorne extra früh um 7 Uhr. Ja. Und passt auf. Ich überlege dann, muss eine ganz ich, spezielle Torte. Muss ich dich dann am letzten Aufstellungstag abholen mit dem Luther? So schlimm wird es nicht sein. Wegen Restalkohol? <lacht> naja, also ich bin nicht so der Typ, der sich tut. So, so, so, äh, so okay, äh, unterschreibe ich das? Nein, wir ja. unterschreibe ich nicht, weil die können mit Wikipedia jetzt anfangen kommen. Okay, ja, das könnte man machen. Man könnte den Listenplatz mit seinem direkt einfach Ja klar. Ja, ja du bist ja, ja wieder in der Bundestagswahl, klar. Ja, logisch. Wie kommst du dann so Fall an Listenkandidaten? Wir haben nicht so viele Leute dafür. Wir da. Wir, wir, da. So ja. wir können es wenigsten Also Direktkandidaten Kandidat ja. ja. brauchen wir, Listenkandidaten oh brauchen wir wahrscheinlich auch auch, weil die die Arbeit nachher machen, aber nicht so viele. Aber ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass du als Direktkandidat deines Wahlbezirkes ja, gegen, gegen die Großparteien gewinnst, ja, die ist gering. Weil, aber äh, nicht ausgeschlossen. Ausgeschlossen nicht, aber hier bei der Ausgeschlossen der Schoße, aber auszuschließen. Ja, wenn du jetzt in deinem Dorf oder deiner, deiner Kommune super bekannt bist, ja, so der bunte Hund, ja, der auch gut ist. angesehen ist, ja, dann hast du schon. Aber ansonsten. Das trifft eigentlich zu. Mir weht seit gut anderthalb Jahren an die Piratenfahrer. Die wissen das dann nicht klar. Ja. Ja, dann wird man ja, in der ganzen Gemeinde wiederziehen? Oh, ah, der erinnert die Leute an die Kürbissuppe und damit heißt es. Ja, aber ja, oh, oh, ist oh. ungefähr so stimmt, wie du sagst, okay. dann bist du für mich, für mich der erste Kandidat, der tatsächlich die Chance hat, die 5% zu überschreiten. Okay. Ja? Aber trotzdem gewinnt er. Ja, ja, ja, wir haben ja keine. 5%. Das war es nicht. Wir machen mit der Versammlung weiter. Äh. So, AV-Dinge sind, sind jetzt in der Mache. Dann war jetzt eigentlich der letzte Punkt, bevor sonstige Termine kommen: dieses Crowdfunding, Anschaffung einer piraten fahne Ja, das also von mir. Ähm, Folgendes: ähm, Die Geschichte mit der Fahne dürfte mittlerweile so ziemlich die meisten hier erreicht haben. Ich nicht, aber ist egal. Sei froh. Äh, wie auch immer, ähm, um uns. Ähm, diesen lästigen Streit von wegen Antifa-Flaggen auf Piratenveranstaltungen, ja, nein, wie auch immer, äh, zu ersparen, ähm, wollen wir es eigentlich in Zukunft so halten, und das finde ich eigentlich auch die gangbarere Lösung, ähm, dass wir einfach eine Pirantifa-Flagge nehmen. Das Problem bisher war halt immer, dass es die Pirantifa zwar als lose Probierung innerhalb der Piraten gab, aber ähm, alles, was es da an Utensilien gab, sprich Flaggen, Shirts, was auch immer, die gab es nicht, weil es dafür... Ähm, kein Budget gab und auch keine Leute, die es einfach gemacht haben. Das wird sich jetzt vermutlich ändern, spätestens, seitdem ich gelesen habe, dass der Netnerd, also Daniel Schwert, unser zuständiger MDL hier, das Ganze angestoßen hat, per Crowdfunding zu machen. Die Frage ist, ob sich der VKV Rühren der ganzen Geschichte anschließt und Geld dort mit rein investiert und weiterhin so eine Frage dann auch ja, sich holt. Die wir ähm, zum Beispiel bei Anti-Nazi-Demos nutzen könnten. Und eine also normale taugt ja nichts, oder nicht? Nächstes. Ähm Jetzt, also, das war bisher nur der Sache, den ich dort dargestellt habe. Jetzt kommt meine Meinung mit dazu. Ähm ich selber ähm, stehe diesem ganzen Ding äh, sehr positiv gegenüber. Ähm Und ähm, was die äh, Flagge in, äh, auf äh, Anti-Nazi-Veranstaltungen angeht, es wird mittlerweile vermutlich nicht mehr so sein, aber ich bin, ich und andere hier, die auf, ähm, schon auf Veranstaltungen vom Netzwerk gegen Rechtsentüren waren, sind von teilweise sogar von Veranstaltern, die äh, sehr aufbrausende Menschen waren, angegangen worden, von wegen, Piraten sind doch eigentlich total rechts, was wollen die hier? Ähm, damit ist so eine Pirantika-Flagge nochmal eine ganz klare Positionierung, von wegen, wir sind sicher nicht rechts. Ähm, so, und so vor allen wichtig. Dingen... Ähm, hat man dann halt eben auch mal nicht dieses Ding, dass wir sagen, so, Antifa kann im Prinzip sich jeder nennen, das können auch schlagende Gruppen sein. Und wenn, wir, wenn, wir, wenn wir Piraten versagen, dann sagen wir, okay, wir sind die Schnittmenge Antifa und Piraten, wir sind gegen rechts, aber wir halten uns auch an die Grundsätze der Piratenpartei, das heißt, wir kloppen uns nicht. Fände ich eine schöne Sache. Ich, ich habe das ja auch ein bisschen hoch mitbekommen und finde äh, das ja, okay, Crowdfunding ist natürlich erstmal eine grundsätzlich freiwillige Nummer. Mhm. Richtig. Wie viel würde die ungefähr kosten? Nur einfach nur eine Vorstellung. Ja, hat. und was für Fahnen, welche Größen? Ja, ja, so wie die Piratenfahnen, die da haben. Ja, die sind die ja so wahnsinnig teuer. Äh, ja. Nein, aber das ist der Druck und alles quasi, um und, äh, quasi den Rohling zu erstellen, dass das ja. alles bezahlt werden. Deswegen glaube glaubt es um einen Crowdfunding mit mindestens 50 Euro dabei. Dafür, ja, okay, aber den Rohling, der, der wird ja schließlich auf Bundesebene erstellt. Oder ja, oder der wird aber nur erstellt, wenn auch genug Leute. Ja, ja. Die, Leute das heißt, die 50 Euro aus Düren wird die grundsätzliche Anschiebe des, des Projektes äh, und alle Falle kriegt Düren auch dafür, oder? Ich glaube, so ist das. Ich kann mhm. gerade den Netmann mal fragen. Ich hoffe, er ist erreichbar. Sind also denn in den anderen Kreisen keine Leute bereit, da mitzuspielen? Oder? Eher Privatpersonen, glaube ich. Wie sieht das denn aus, wenn die? Allerdings fand ich es nicht verkehrt, den Büren zu fragen, weil äh, nach meinem persönlichen Empfinden gerade die Bürener die Piraten äh, doch ähm, relativ ähm, links äh, auch in der Piratenpartei noch stehen. Dann ja, sagen wir mal, auf, auf, auf Büren selber bezogen würde ich dir recht geben. Äh, ansonsten sind das Einzelne Piraten. Ja. So, ja. Sollte ich so grundsätzlich sagen. Also, Eindruck Nordkreis. Äh, da ist nur der Dissident. <lacht> <lacht> äh, Gibt es ja da schon Bilder zu, wie die aussehen sollen? Ja, die sehen so aus wie das Logo. Also so ähnlich wie, das, wie, die, wie die antifa flagge Da ist ja diese große schwarze Flagge symbolisiert mit der kleinen roten dahinter. Und ähm, da steht da antifaschistische Aktion. Und die Piratenflaggen sehen sind im Prinzip sind genauso aus, nur dass die große Flagge orange ist und die kleine schwarz und da steht dann antifaschistische Piraten. So. Mhm. Was ist denn jetzt, wenn die, äh, die Rechten verboten werden? Warum die Rechten? Das äh, die Rechten. Also erstmal erst geht es erst nur um eine Partei, die wahrscheinlich gar nicht verboten wird, weil sie vorher im Kongos ist. Es mhm. ist nämlich bisher gar nicht geklärt, ob eine Partei verboten werden kann, die sie vorher aufgelöst hat. Oh, was der EuGH dazu sagt, habe ich mir keine vorstellen. Ja, kommt, kommt gar nicht dazu. Die, die, die steht zwei, drei Minuten vor der Pleite, die finanzieren sich zurzeit aus Kasse äh, der Arbeitsagentur. Den möchte ich eigentlich die Zollfahndung vor die Tür stellen, um zu kontrollieren, wer von denen ihr Mitarbeiter jeden Morgen noch brav zur Arbeit erscheint, obwohl er inzwischen Arbeitslosengeld passt. Ja, und vor allem, weil ich persönlich von Parteien sowieso relativ wenig, Oder damit kriegst du keine Gesinnung aus den Köpfen raus. Das ist jetzt aber fürchterlich ja. für heute Abend zu ich Definitiv. Naja, aber wie gesagt, grundsätzlich, ich denke halt, für Wahlkampfveranstaltungen, wie gesagt, die waren wahrscheinlich für manche jetzt abschreckend. Hat ja hin schon gehabt. Also für Demos entsprechend, würde ja. ich auch sagen, ja. Aber wenn es ja, sowas. Wir auch mal hin, ja. ja, das das wollte ich hinaus. Aber ich meine, ich kann jetzt nach den Details fragen und so weiter. Die Frage ist natürlich, ob wir prinzipiell dafür sind, das als Kreis zu machen oder ob wir das einzelnen Personen überlassen. Ja. Für mich ist halt mich die Frage, wie oft würde sie benutzt, ja, wie hoch sind um die Kosten, ähm, nicht dass man in einem halben Jahr sagen, die ist sie gerade angeschafft und Geld ist dafür ausgegeben und dann nicht nur noch eine Ecke. Also ich vermute die Kosten bei ungefähr 50 Euro ähm, und ähm, benutzt würde sie im Schnitt mindestens einmal pro Jahr. Ich gucke, wir hatten, ich glaube, 2012 hatten wir eine Demo in Düren von Pro NRW, äh, wo wir eine Gegendemo hatten. Ähm, da hätten wir sie zum Beispiel brauchen können. Und letztes Jahr ähm, sind wir Dürener zu anderen Demos gefahren, unter anderem nach Köln, wo äh, auch wieder Pro NRW auftrat. Das muss aber ja nicht nur Pro NRW sein. Jedes Jahr ist eigentlich eine, äh, eine große Demo in Stolberg. Also eine, Na, eine, nach, in Stolberg. Da kann man auch einen Preis gegen Gegendemo das sind dann auch nicht immer alle und nur einzelne Leute, aber... Das ja. findet doch also was ich unterstützenswert fände und uns dürfen wenn wir, was weiß ich, für die Anschaffung einer solchen Fahne einen bestimmten Betrag spenden würden, die dann aber, egal wer daran teilnimmt, von der Piratenpartei, von mir aus NRW, diese Fahne dann zur Verfügung hat. Und nicht dass die nur hier in Düren im Grunde, sage ich jetzt mal, rumliegt und nur einmal im Jahr oder alle zwei Jahre mal gebraucht wird, sondern wenn dann auch öfter gebraucht wird. Ja, die Sache ist ja die, die kann immer gebraucht werden, wenn eine Veranstaltung anliegt. Wir würden die prinzipiell auch allein, aber ich kenne uns Dürener, wir fahren eigentlich relativ gern, zumindest irgendwo hin. Und äh, es macht wenig Sinn, sowas jetzt in Frankfurt zu verleihen, aber wenn zum Beispiel in Düsseldorf wieder so eine Demo Oder ist, in da waren in wir auch, In Düsseldorf waren wir zum Beispiel letztes Jahr auch eine Demo, und das weiß ich, da sind wir ohne Flagge hingefahren, weil Flaggen haben wir gesagt, so sind ja eh aber Piranti von Wachser wird eine ganz andere Geschichte, mhm. die werden wir wahrscheinlich mitnehmen. Ja, sagen wir mal so, zum Verleihen würde sich ja dann doch eher eine Großformat-Fahne leihen, das ist eine ganz klare Sache. Weil Die gibt es dann nicht so häufig, aber die kleinen Formatigen, die sind auch schwupps mal weg. Ich wollte gerade sagen, bei Antifa-Fahren äh, gibt es da Versicherungen für. <lacht> ja. Ja, das war ja vorhin mein Argument. Oh, die ich habe mir alle antifa, meine antifa geklaut. Die nicht gerade an den Infostand zu hängen, weil wahrscheinlich ja. ein paar Rechte vorbeikommen, während wir gerade ja, vor dem Gespräch sind. Ich so aber, die aber mit am Infostand zu nutzen, Gesetze, die wir haben, fahren an Infostand, wäre ich dann nicht schlecht. Auf einer Seite Piraten, auf der anderen Seite Piraten, das können ja, auch viele Wähler hier abschrecken, das denke ich auch. Ich meine jetzt nicht um die Rechte ja. Wähler, sondern einfach auch. Verwirren, ne? Ja, was ist das denn jetzt? Ja. Seid ihr jetzt doch? Also ja. so für, für die Wahl würde ich eine klare Linie die als Piraten ja. zeigen. Und wie du schon sagtest, für eine Demo ist die Sache in Ordnung, vor allem wenn man eine Richtung zeigen will. Darüber müssen wir uns im Klaren sein und äh, da ist dann der nächste Punkt, äh, wie gesagt. Zustimmung zu einem Betrag x Ja, Ich weiß ja nicht, ob der Daniel irgendeine Intention bei seiner Spende hatte in diese Richtung. Kannst du gerne auch die, die, die Spende war am 3. Dezember, also wird es damit nichts zu tun haben, weil die, das Ganze ist jetzt ist. Nee, ich meine so nach dem Motto, er hat Büren das Ganze gespendet, weil er ja, weiß, die sind sowieso eher links eingestellt. Nein, der hat, so der, hat, der hat allen Kreisen Geld gespendet, die er quasi betreut. Also Euskirchen Rhein-Sie-Kreis, Köln, Rhein-Aktis, die also Geht in so unseren Haushalt ein, muss der Spender noch mit einpreisen, weil wir hätten gerne nächste Woche ein mhm. ja, ja, aber das wird, ich krieg noch wieder ja, Geld. Thomas hat ja bekommen, ist. der Hökosteffer war ja schon da. Ja. Also, der ist auch schon wieder weg und äh, da geht es um so 30, 40 Euro. Mhm. Die war das der für der das kommunale Ding. Ja, die aber am besten als eine Art äh, private Sammlung aufbringen. Also ich bin grundsätzlich dafür, ich war da, als Sie das gemacht haben, wie auch immer wie das regeln, rechtlich, ich bin dafür. Also, ich würde sagen, wir lassen hier einen Hut rumgehen, schmeißen Geld rein. Aber einer, einer hält seinen Kopf hin und spendet es. Am besten einer, Wie der es steuerlich auch Geld machen kann. Ja. Also, für mich macht eine Spendenfindung keinen Sinn, ja. ich kriege dafür ja, ich nichts. Wie ist das letztlich halt in der Sicht? Wurscht, kann ich machen. Was sind denn das? Du brauchst ja auch eine Spende, die sich gegeben. Du gibst einen Spender an die Partei, und mhm. du kannst die... Äh, du kannst die Hälfte, Hälfte küsstet von Vorderstaat wieder. Ja, das ist nicht halt das ja. Thema. du sagst, dass halt, nicht jeder das kann. Ja. Ich bin jetzt ja. im Steuerrecht nicht so fit. Ja, du, kannst, du kannst... Bei du mir war es wenn du auch Steuern bezahlst. Ich Ach so, ja. Ja, genau. Darum Darum Ach, so. Ach so, ja gut, ich habe jetzt hier die ja. drei Experten. Ja. Also heißt das so mit anderen Worten, ja. wenn wir jetzt alle mal kommen, Serien kommen, wir kommen auf 40 Euro, dann legst du noch 10 ja. Euro Spende nee. nee. und spendest so das bei dem Geld so ein bisschen wieder zurück. Das, das ist tatsächlich illegale Parteienfinanzierung, ja. im Gegensatz zu dem, was der. Äh, nee, sagt. wenn wir ihm das Geld schenken, nur mit der Absicht, dass er es spendet, ist das egal. Das ist legal. Wir müssen es ihm schenken und nicht. Das ist viel illegaler, als einfach als Kreisverband zu beschließen, dem anderen Kreisverband Nein. Geld, der, der in Geld in zu in Geld in stellen. Das ein nicht. Das ist auch das wir können privat, wir das privat spenden, ganz Er kann privat spenden. Nein, aber erstmal, das ist ein einfacher Kreisverband. Ein Kreisverband im anderen Kreisverband, Kreisverband, Kreisverband, was überschiebt, ist schon mal überhaupt nicht illegal. Ja, das, ist ja. Klar. Ja? Nee. das ist schon mal gar nicht illegal. Ne? Also könnt ihr es auch in eure Kasse tun uh, und ihr spendet es dem anderen Kreisverband. Ja, dann hat das aber keinen Sinn innerhalb der Parteienfinanzierung, weil wir dann diese Spende nicht als eigene Kapital... Mir ging es um die Arbeitserleichterung. Problematik ist, wenn jeder von uns ganz legal 2 Euro an den Landesverband spendet, ja, dann kriegen wir von der Landesschatzmeisterin, mhm. wenn, man wenn man gut läuft, beim nächsten Landesparteitag, die Kohle über den Kopf gezogen. Verständlich, muss Weil ich die sagen. Die hat mehr Schreibarbeit, und Geld angenommen. Ja, aber wie gesagt, kann ich gerne machen, aber jetzt zum Punkt zurück, wollen wir es die oder nicht? Damals ist das, glaube ich, noch nicht ausgesprochen. Wie es in meinungsbild? Also, ähm, meine Meinung steht. Ja, ja. Haben wir wir haben noch Infos. Ich weiß nicht, was sie kostet, wie groß sie ist, dies und jenes. Ich versuche mal, den Daniel Telefon nicht zu erreichen. Kannst du so lange unterbrechen? Ja. Das ist aus. Nee, nee, ja. ich gehe vor die Tür. Aber. Ähm, okay, nicht. Also, ich, ich würde nee, es anders machen. Äh, ich würde sagen, wir machen eine offizielle Entscheidung im Rahmen der KMV draus. Ja, stimmt. Das ist doch so nächste ja. Woche. So, ja. da kommt es ja jetzt nicht sofort drauf an. Nein, nächste Woche. Achso, das ist eine KV. Ja, das kann man TO kriegen, ja. Ja, ja. wir noch sonstiges. Die TO ist noch nicht geschlossen. Gut. Außerdem ist mal den Punkt sonstiges, da kannst du ja. immer noch was unterbringen. Ja, und dann haben wir den offiziellen. Ja, auch. bis da an die entsprechenden Eckpunkte. Okay. Dann haben wir jetzt sonstiges. Sonstiges, so steht es ja. Zur Info, Daniel Schwert spendet, spendet uns Anfang Dezember 150 Euro. Ja. Danke, danke. Ja, Daniel. Ja, Daniel. Ja. So, dann ähm, ja, dann kommt etwas ober. Nein, nein, nein. nein. Nee, nicht, also, aber was anderes so? haben wir noch, wo ich unbedingt drüber reden möchte. Mhm. Okay, so ich weiß so aber so nicht, ob das Ziel steht. Dann doch Anträge für das Kommunalwahlprogramm. Heute ist ja, Annahmeschluss, ja, Da ja, habt ihr anscheinend eben schon drüber ja. geredet. Ja, dann machen wir auch, auch müssen mit. diese Anträge anreichen, das möchte ich jetzt hier Gestand nicht tun, weil ansonsten ist. Wir ja. wollten aber nicht über Stream unsere... Richtig, e dann wollte ich gerade den Antrag stellen, auf. den Stream vorher zu beenden. Wir danken all unseren Zuschauern. Sollen äh, wir, wir die Termine noch weiter raushauen? Weiter dann haben wir noch die Termine noch raus. Ja. So, Am 18. Januar 2014 oder am 19. Januar 2014 ist Haupttour Ratsarbeit im rhein erb Das haben wir auch schon mal angekündigt. Und... Äh, und dann gibt es noch im Rhein-Jahr-Kreis den Teil 2 ähm, von dieser Sache am 5. April 2014 bis und 6. April. Und Leute, Vielen Dank fürs Zuschauen und der Stream schaltet sich jetzt ab und wir machen mit dem Wahlprogramm weiter. Over and out, ciao